Ja, dieser YouTube-Kanal, der steckt voller Überraschungen. Ähm, bevor die erste Folge losgeht, wollte ich noch anmerken, dass ich mich ein bisschen entschuldigen möchte, denn der, die Tonqualität ist nicht allzu gut. Wir haben das äh, Podcast sehr spontan aufgenommen. Ähm, allerdings hielt ich die Qualität für ähm, ausreichend. Ähm, ich werde definitiv an der Qualität noch ein bisschen arbeiten und in Zukunft soll dieses Podcast auch äh, per Video aufgezeichnet werden, so dass ihr auch hier auf YouTube etwas zu, ähm, ja, anzusehen habt. Ich freue mich ganz, ganz dolle über Kommentare, Feedback, Ideen, Anregungen, äh, potenzielle Gäste, die ihr gerne mal hier hättet und ähm, in diesem Sinne, ja, viel Spaß. Ja, so hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Hallo Halbwissen. Das äh, ist eine sehr interessante Geschichte. Ich versuche tatsächlich schon seit ungefähr eineinhalb Jahren einen Podcast zu starten, bevor Podcasts überhaupt im Trend waren, denn ich bin ein großer Fan von der äh, Joe Rogan Experience und höre diese auch schon seit äh, einigen Jahren. Ich muss ganz kurz unterbrechen, mich selbst. Christian, hörst du mich gut? Ich höre dich gut, ja. Ja, okay, gut, super. Weil der, Das Interessante ist... Ich habe äh, zwei Gäste heute bei mir tatsächlich zu Hause, wir sitzen bei mir im Wohnzimmer und es ist so, dass wir uns ähm, eingedeckt haben mit Zoom-Audio-Mikrofon. Ich habe mir eins bestellt bei Amazon, äh, der Christian äh, war sehr begeistert davon und hat sich dann direkt zwei Stück gekauft. <lacht> und zwar ja, ich war haben Fall wir uns dann hoch. überlegt, dass wir relativ spontan einen Podcast starten ähm, und wir einfach... Das entscheide ich jetzt einfach mal über die Jungs hinweg, ähm, dass ich das jetzt einfach Hallo Halbwissen nenne, weil ich davon schon ein Jingle und ein Intro habe, seit eineinhalb Jahren. Ja, cool. Ja, und zwar ist unser Thema heute Stereotyp Instagram und was ganz interessant ist, ist, dass wir jetzt hier zu dritt sind. Ja? Meine Wenigkeit ist Elias, dann haben wir den Christian und den Stefan. Sag mal Hallo Christian. Hi. Sag, hallo Stefan. Guten Abend. Das Interessante bei uns ist, wir sind äh, sehr eng befreundet und alle sind sehr kreativ im Bereich Fotografie ähm, und im Filmmaking, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Wir haben halt eine Passion. Und ähm, um. um äh, na, IA, Esel nennt sich jetzt so äh, zuerst. Das Interessante an unserer Gruppe ist, ähm, ich bin ein Mensch, der gerne viel erfolgreicher sein würde mit seiner Fotografie und mit seinen Filmen. Dann haben wir den Christian, der ist sehr erfolgreich mit seiner Fotografie und äh, mit seinem Filmmaking. Der hat mittlerweile, um das in Zahlen zu nennen, ja, wir sind ja jetzt äh, an einem Punkt angekommen, wo die neue Währung Zahlen und Fakten sind, ähm, um das einfach mal in Zahlen zu nennen, der Christian hat 56.700 Instagram-Follower. Ich meine, ich habe irgendwo zwischen 2.000, nee, warte, ich habe 1.099, 2.190, irgendwie sowas. Und ähm, der Stefan hat 1.744. Zudem ist der äh, äh, Christian äh, auch auf YouTube ähm, aktiv. Ich weiß nicht, wie viele Abonnenten hast du, Christian? Ich müsste jetzt, ähm, vor ein paar Tagen habe ich, denke ich, die 150.000 geknackt. 150.000? Und wir haben nicht angestoßen? Nee, noch nicht. 150.000, den müssen wir nachher nochmal ja, noch in Späti. Wir haben kein Bier mehr. Wir, <lacht> wir haben, haben kein, kein Bier mehr. Bier. Bierchen würde ich gerne noch trinken. Genau, und wir fanden einfach, dass diese Runde hier sehr interessant ist, aus einem ganz einfachen Grund, oder für das Thema Stereotyp Instagram, weil, ja wie gesagt, ich bin ein Mensch, ich bin fotografisch sehr künstlerisch, der Christian entspricht tatsächlich, tatsächlich ohne ihm jetzt nahe zu treten wollen, dem Stereotyp Instagram. Und ähm, der, der, der Stefan ist ein leidenschaftlicher Fotograf, ich, wenn ich das so sagen darf. Wie würdest darf du, du, du dich selbst betiteln? Ich, weil es, es, ich, ich will liebe jetzt, das, was ich tue. Also, denke ich mal, kann man das schon so, so ausdrücken, ja. So. Ich würde jetzt einfach mal, weil ich so viel geredet habe, einmal den Christian darum bitten, was seine Definition von Stereotyp Instagram ist. Oder der Stereotyp des von Instagram. Ja, okay, um, also... Ich bin jetzt, wie lange mache ich den ganzen Kram eigentlich schon? Ungefähr zwei Jahre jetzt sehr aktiv. Vorher kam ich aus dem Grafikdesign-Bereich, wo ich immer mal wieder so ein paar ja, so kleinere Projekte mit betreut habe. Da ging es aber eher um so Sachen wie Zitate und so kleine Sachen, die halt eher so die Hipster-Mädels ansprechen. Da habe ich halt so ein bisschen mitgemanagt, kann man es vielleicht nennen. Habe dann aber halt vor zwei Jahren angefangen, meinen eigenen Content zu ähm, quasi zu präsentieren und wenn du jetzt über Stereotypen redest Elias, ich denke ich weiß genau was du meinst, also wenn ich jetzt sage ich mal mein Feed durchgucke, dann fallen mir eigentlich so drei große Stereotypen auf und das sind, hier wird aber ganz schön viel gedampft. <lacht> Der das nicht das, war das Mikrofon auf ihn ähm, Also Warum wenn war ich so mein mit? Feed, also wenn ich mein Instagram-Feed so durchgucke, dann, dann fallen mir halt so, so, so, so meistens so drei Stereotypen auf, das ist einmal auf jeden Fall Fashion, also du siehst echt ohne Ende einfach nur irgendwelche Supreme äh, Gangster oder irgendwelche Sneaker Pages und, und High Snow und wie sie nicht alle heißen, die wirklich in diesem High Fashion Game platziert sind, wie man immer das auch nennen will. Ähm, dann gibt es wiederum die typischen Blogger, Vlogger, die sich halt komplett selbst inszenieren. Ja, Beauty. Und Ja genau, Beauty auf jeden ja. Fall. Ähm, also, die sind jetzt nicht so in meinem Feed vertreten, ja. aber die sieht man halt immer wieder mal, weil halt vieles halt gesponsert ist. Und so mhm. ne? ähm, Und die dritte Sache ist einfach äh, Nature, Outdoor und, und, und Travel. Und das ist halt so der Bereich, wo ich mich selbst auch irgendwo dann wieder sehe oder, ja, oder wiederfinde, keine Ahnung. Also diese Roma. Ja, genau. Also, das muss man einfach sagen. Zum Beispiel German Romas, die haben, das ist also für die, die dieses diese nicht kennen, ist halt ein Kollektiv aus äh, Landschaftsfotografen, die äh, unter anderem zwei von ihnen, ich denke, Hannes Becker war einer der ersten, der quasi auf Instagram vor fünf oder sechs Jahren wirklich mit Landschaftsfotografie angefangen hat und diese typischen, ja, diese wirklich schönen Fotos, finde ich, auf jeden Fall äh, präsentiert hat, nur das Ganze ging dann halt so schnell rum, dass das halt irgendwann auch wieder jeder gemacht hat. Und ähm, ich finde die Ästhetik der Leute, die, also die, den Leuten, denen ich folge, ähm, die haben ein Riesengespür für Ästhetik, finde ich. Die reisen halt auch wirklich viel, die sehen viel von der Welt. Ähm, das hat mich auf jeden Fall inspiriert, muss ich ganz einfach sagen. Und ähm, ja, wenn ich mich selbst jetzt angucke, ich würde mich jetzt nicht als Landschaftsfotograf bezeichnen, da ich auch schon ab und zu, sage ich mal, selbst auf den Bildern bin ja, oder eher so in die Richtung, wie soll man es nennen, Porträt gemischt mit Landschaftsfotografie, ist halt ein Mischmasch da. Aber was mir halt immer wichtig war, ist, dass das Ganze irgendwie ja. Ja, ästhetisch aussieht mhm. und ähm, trotzdem irgendwie so, so eine Verbundenheit zur Natur da ist. Und äh, ja, keine Ahnung. Also, ich, ich bin ja tatsächlich nicht. auch diesen Begriff Roma erst über dich gekommen. Ich kannte German Romas nicht und ich kannte okay. den Begriff. Tats also ich bin ja Vaterseits Native American ja. und ich wusste nicht, was ein Roma ist. Okay. Ich musste das googeln, um zu kapieren, was, <lacht> was du da die ganze Zeit ja, ja. Äh, irgendwie äh, verkörperst wie Entdecker oder sowas oder? Ja, wie? Wanderer. Rum wandern, einfach nur rum, also Rumreiser, Wanderer, äh, irgendwie sowas. Oder sag ich mal, ähm, Entdecker, entdecken. Entdecker. Entdecken trifft es eigentlich ganz gut. Weil, ähm, die ganzen Leute, die haben halt, ja, die sind halt an den tollsten Orten von, von Skandinavien, Schweden, die sind halt eher so auf diesem Moody-Trip, sag ich mal. Genau. Du siehst halt bei denen nicht viel Sonne. Wenn du da durch ein Feed klickst, dann ist es zum Beispiel wirklich teilweise so, dass es mir echt irgendwann auf den Sack ging, weil du hast wirklich ja. das 200. Foto vom... Äh, Schloss ja, heißt das das, ...vom Eibsee gesehen oder, oder das, so. das 10.000. Foto von dem, wie heißt der denn in Italien, ganz bekannter... Keine Ahnung, jedenfalls... Äh, Lago Maggiore? Wie? Lago Maggiore? Lago Maggiore, genau. Genau, ja, ist das? Genau, hey. ja das, ist das ist halt so ein Motiv, wo ich mir denke: Alter, das geht mir echt auf den Sack, dass du, äh, keine Ahnung, immer wieder dieselben Spots, dieselben Motive immer und immer wieder siehst. Mhm. Weißt du? Und so langsam siehst du halt auch, dass da so ein bisschen die Kreativität flöten geht. Ne? Also, obwohl du, du guckst dir so den gesamten Feed von diesen Leuten an, der sieht super geil aus. Das mhm. passt halt zusammen. Das sieht im Insgesamt aus wie ein großes Kunstwerk, weil. Genau. Du hast denselben Stil, du hast also denselben Effekt. Ja, genau dieser ja, Effekt. Naja, genau, Effekt. Ja, na ja, -Effekt. Man, also ich nee, wobei, ich, Leute nicht. Nennen, ich finde teilweise, dass jedes Bild da so seine Daseinsberechtigung hat. Ich würde, ich würde es auch gerade gerne kon konkretisieren. Ich würde gerne den Instagram oder wie heißt das den Stereotyp Instagrammer in Fotografie mhm. machen, dass wir nicht nachher noch irgendwie auf Beauty oder Lifestyle ja, äh, abschweifen, klar. dass die Le Zuhörer das auch verstehen, weil ich habe das vorhin nicht so gut konkretisiert. Auf jeden Fall, ne, für mich ist es aber, muss ich auch ganz ehrlich sagen, gerade auch ein äh, bisschen schwer, weil es halt mein allererstes Mal ist, wo ich jetzt äh, was aufnehme, was äh, ohne äh, Hintergrund mit Video oder so ja. ist. Also, also das ist natürlich für einen Zuhörer, ich denke, das sollten wir auch in Zukunft irgendwie, also das, ich denke, das lernt man, oder? Also, ja. wenn man Und weil du Deutsch sprichst vielleicht? Äh? Also in deinen Videos sprichst du ja immer nur Englisch. Das kann es auch sein. Das, das müssen wir auch mal ja, sagen, ich denke, ja. man vermittelt halt auch ultra, also wie ich es also aus dem Video kenne, ist, dass du den Leuten irgendwas zeigst. Keine Ahnung. Ja. Also wenn ich angenommen, ich mache jetzt ein Tutorial, über eine, wie man eine Instagram-Story cinematisch macht, dann kannst du denen ja was zeigen. Ja. Und wir haben jetzt einfach angefangen, äh, über manche zu reden. Und ich denke, es ist so wichtig, dass die Leute, die dann zuhören, auch sich die Leute vielleicht mal angucken, die wir erwähnen. Ja, also dass man ja, gerade das die German Roma so als Kollektiv sieht und mal sich so eine Seite anguckt, ja, und die sind ja extrem erfolgreich in dem, was sie machen. Das habe ich riesen Respekt vor. Es ne? ja. gibt leider mittlerweile, denke ich, sehr viele, die sich äh, ja nicht nur inspirieren lassen, sondern halt ja, das ist alles Kopien. Das sind Kopien. Genau. Also halt du kannst sagen, mittlerweile nicht mehr den Unterschied. also genau. ne? Was ich halt jetzt als Stereotyp Instagrammer sehe, jetzt beispielsweise im Bereich Fotografie, mhm. ne, ist, dass Fotografen ihre Individualität verloren haben. Mhm. Wenn ich jetzt beispielsweise durch Instagram Fotografen scrolle, mhm. dann finde ich einfach unzählige Motive mhm. auf unzähligen Profilen wieder. Ja, beispielsweise dieses Porträt mit der Lichterkette. Ich kann es ja. nicht mehr sehen. Verstehst ja, also, ja, du so dieses das beispielsweise? Ne? Oder auch auf wo, womit wir den Christian gerne immer wieder assoziieren, ja. ist die Metalltasse vom Lagerfeuer. Ja, ja, ja, das ja. sind halt einfach so Motive, die immer wieder kommen. Und ich finde beispielsweise durch Instagram hat Fotografie vollkommen ihre Individualität verloren. Ja. Also ganz also zumindest, zumindest in den Neuzeitfotografen. Ich nenne sie jetzt mal Neuzeitfotografen. Ja. Ich bin beispielsweise ein Verfechter dessen, dass jedes Bild... Jedes Bild es verdient hat, eine individuelle Bearbeitung zu verdienen mhm. im in der Digitalfotografie. Okay. Aber was sehr, sehr tragisch ist, ist, dass wenn du beispielsweise auf Instagram erfolgreich sein möchtest, dass du quasi mit so Themes arbeiten musst. So nennt sich das, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ne? Dass, dass, dass, wenn du auf ein Profil kommst, mhm. dass es alles aussieht wie aus einem Guss. Mhm. Weil das ist ja auch das, was ein Profil unfassbar schön aussehen lässt. Auf jeden Fall, also das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, oder wolltest du gerade. Ja, Stefan, du sagst nämlich gar nichts. Ja, ich sag schon was, das ist nicht? Also ich kann mich da nur anschließen. Also man erkennt halt eindeutig äh, sehr viel, ich, ich nenne es mir jetzt einfach mal Trends. Also mhm. wenn du jetzt hier diese, diese äh, Tasse vor dem Lagerfeuer ansprichst oder diese Lichterkette, das ist, ich denke mal, gerade äh, Instagram, irgendwie jeder hat Instagram, jeder sieht dann diese Motive da, die auch dann meistens irgendwie, irgendwie durch solche Hubs dann geteilt werden. Und äh, die Leute sind dann irgendwie geil drauf, das auch mal selbst auszuprobieren und dann, dann posten die auch ihre Version davon und das ist, denke ich mal, wie so ein Laubfeuer. Also mhm. ist der Erste, der diese, so eine Idee hat, der äh, tritt das dann quasi los. Und äh, viele sind dann einfach, die das einfach nachmachen oder dann in ihre, ihre Version oder ihre, ähm, ja, ihre Ansicht diese, dieses Motivs dann einfach auch mit, ja. mit aufnehmen. Und, äh, ich war, das, nennt das einfach mal Trend. War nicht sogar das erste Motiv, wenn ich mich jetzt so zurück erinnere, ne? das mhm. erste Motiv, das so dermaßen kopiert wurde, ist glaube ich das von diesem einen italienischen Fotografen, der äh, die ganze Zeit seine Freundin von hinten äh, fotografiert hat, Ach, wo die den, Hand hält. Also mit dem ah, Weitwinkel, ja. wo die mit, quasi Genau, richtig, und ne? ja, er richtig. Er hat sie so an der Hand. Genau, aber ja, das, der hat das, die sind in die Welt hinten. gereist ja, genau. und genau. es gibt von jedem Sightseeing-Point genau. gibt das Foto. Ja. Wobei ich aber sagen muss, das als Ganzes, wenn er der Erste war, finde halt ich es halt eine geile Sache. Weißt ja. Ja? Also derjenige, natürlich. der es erstes gemacht hat und wenn du Voll. dann, ich finde es erstens eine coole Erinnerung, wenn du später guckst, du hast was Uniques, also noch hast du etwas, was einzigartig ist, was dann natürlich wieder kopiert wurde. Aber die Sache ist halt, so wenige schaffen, ist halt mit irgend sowas erstmal an Land zu kommen. Ne? Also das irgendwie erstmal äh, was Eigenes so zu schaffen. Absolut. Und ähm, keine Ahnung. Ich denke, dass also Instagram im, im Allgemeinen ist so eine krasse Reizüberflutung mittlerweile. Mhm. Das habe ich bei mir gemerkt, wenn es um Video machen geht. Ich habe mittlerweile aufgehört fast andere YouTuber im sel in derselben Branche oder in, im selben Bereich zu gucken, weil ja, das macht keinen Sinn. Du, du, du denkst immer so, oh, du siehst was und dann, dann denkst du, scheiße, entweder du hast es nicht drauf oder du, du musst das und das besser machen oder äh, also es stört mich, mich komplett selbst zu entfalten, finde ich. Und deswegen habe ich zum Beispiel aufgehört, so jetzt Travel-Videos im, im Allgemeinen ja. zu gucken, weil ich weiß, das habe ich jetzt rückwirkend gesehen, ja. wenn ich jetzt mir angucke, äh, mein Video von vor eineinhalb Jahren, mhm. dass das super inspiriert, also viel zu viel Inspiration von anderen drin war. Naja. Ja. Und wenn du komplett uneingenommen dran rangehst, dass du unvoreingenommen was unvoreingenommen, entschuldigung, ja, kein Problem. Ähm, dass du dann einfach äh, dich selbst besser auslebst. Einfach. Mhm. Und ich glaube, auf Instagram das Problem ist: Guck mal, du machst das, Ding, machst die scheiß App auf, scrollst durch und siehst innerhalb von zwei Minuten siehst du 50 Bilder oder Videos oder was auch immer. Ja, weißt du? Mindestens. denkt das das. Ja. Und dazwischen noch Das ist Anzeigen. Anzeigen. du kommst ja gar nicht mehr da. Ja. Ich finde, du kommst gar nicht mehr dazu, die Dinge, die du siehst, auf Instagram zu verarbeiten. Ja. Genau. Wirklich. Das Einzige, was quasi noch verarbeitet wird, ist, ich habe ich hab mal einen richtig geilen Monolog geschrieben, leider auf Englisch, ich kann mich nicht mehr so daran erinnern, aber das Einzige, was du quasi als, als Instagrammer mittlerweile wahrnimmst, ist, oh krass, das sieht geil aus, mhm. das will ich auch. Mhm. Das ist ja dieses Influencer. Ja, du bist ja auch in der Hinsicht ein Influencer. Ja, ich würde mich jetzt selbst eigentlich nicht. Nee, aber pass auf, du bist, ich finde, du bist beispielsweise so der der, der wirkliche Influencer. Ein wirklich, also nicht, ähm, also nee, Entschuldigung, du bist nicht der wirkliche Influencer, sondern du bist der wirkliche, ein wirklicher Beeinflusser, mhm. weil du eine Lawine losgetreten hast, dass zigtausend Menschen weltweit mhm so sein wollen wie du, beziehungsweise oder das, das wollen. Genau dasselbe, ja, weil mich persönlich kennt ja im Endeffekt keiner. Also nee, so die nur die Kunstfigur christian oder? Marte Grab. Ist was? ja, die kennen nur die Kunstfigur christian Marte ja, Grab. Was heißt Kunstfigur? Ich, oder ich, den Künstler. Ist ja mein Name. Ich ja. bin ja schon ich selbst. Nur ja. Ich gebe ja nicht alles preis. Also es ist ja nicht ja, so, dass ich durch die Gegend auf einen Daily Vlogs mache und wie eine Dagi äh, genau. durch die Gegend hüpfe und mein komplettes privates Leben. Also das ja, würde ja. ich niemals machen, weil das wäre mir auch kopfmäßig zu viel, also ich hätte ich Stresslevel pur Meine und ich Freundin will das, nicht, ich dass das nicht. Ein, also es gibt ja. ich nicht keinem was an, also, mhm. aber ähm, indem du halt so ein bisschen an Inspiration rausschickst in die Welt, denke ich, dass halt, also das merke ich zum Beispiel an den Nachrichten, dass halt wirklich die meisten, äh, klar sind immer Leute dabei, die einem, also denen das nicht gefällt oder so, aber meistens wirklich 90 Prozent der Leute äh, sagen mir wirklich eher privat, nicht in den Kommentaren, sondern in den privaten Nachrichten, Danken, die mir dafür, dass äh, ich sie inspiriert habe, mehr ja. rauszugehen, mehr die Kamera mitzunehmen und äh, irgendwas festzuhalten. Freund, ja. Du hast ja auch mich inspiriert. Ja, tatsächlich. Das ist schön, ne? also. Nee, es ist ja so. Also ich habe ja eine Zeit lang als Fotograf gearbeitet und auch als Videograf gearbeitet. Machst du ja immer noch? Ja, nee, pass mal auf, mache ich jetzt wieder. Ach so, ja. das war ja der Punkt. Ich hatte ja tatsächlich, als ich noch in Koblenz gewohnt habe, mhm. hatte ich einen Punkt wo ich, ich habe sehr viele Auftragsarbeiten gemacht, ne, also ich habe Hochzeiten fotografiert, äh, ich habe eine Zeit lang ganz viele Callgirls in Frankfurt fotografiert, also die das quasi dann, diese kommen aus einer höheren Preisklasse, die sind auch, ich glaube, die haben gar nicht so was wie ein Pimp oder sowas wie ich das mitbekommen habe, oder einen Zuhälter, sondern die sind bei einer ganz netten Agentur und die werden ganz, ganz gut bezahlt. Mhm. Ne, und deswegen wurde ich auch sehr gut bezahlt. Und irgendwann sind mir diese ganzen Auftragsarbeiten total auf den Sack gegangen, weil ich für mich entschieden habe oder für mich ich habe es gemerkt, dass ich, mehr, dass ich nicht mehr die Fotografie betreibe, weswegen ich Fotografie begonnen habe mit der Fotografie begonnen habe, sondern ich, um Geld zu verdienen genau sondern auf einmal wurde es um Geld also zu, zu verdienen genau mein Hobby meine Passion wurde auf einmal mein Beruf und das das hat auf jeden Fall in mir so ein Ding ausgelöst, wo ich gar keine Lust mehr hatte, die Kamera in die Hand zu drücken. Ich wurde auch nur noch mit meiner Kamera assoziiert. Ja. Jedes Mal, wenn ich zu einer Party eingeladen wurde, mhm. ich, ich komme ja aus einer Zeit, wo es noch nicht, wo, wo noch nicht jeder zweite Spiegelreflexkamera mhm. hat oder irgendwas. Ne? Äh, jedes Mal, wenn irgendwas stattgefunden hat, oh, kannst du deine Kamera mitbringen? Oh, mhm. ich, keine Ahnung, ich habe äh, ich habe einen Dinnerabend, möchtest du bitte ein paar Fotos machen? Ne? Und irgendwann das ist mein Bruder. Ne? Mein Bruder ist ja ein Mensch, der ähm, jedes Mal, wenn ich zu Besuch gekommen ist, hat er gefragt, kannst du bitte deine Kamera mitbringen und Fotos von mir machen. Und deswegen habe ich meine Kamera quasi niedergelegt und habe über boah, zwei oder zweieinhalb Jahre gar keinen Bock mehr gehabt, mhm. ein Foto zu machen. Noch nicht mal ein Video oder sonst auch irgendwas, ne? weil ich habe den Bezug zur, zur Kunst verloren. Ne, also wie gesagt, Spaß ich komm an der Sache, Ja, ja Spaß auch an der Sache, ne? also, aber ne, für mich ist das ja so ein Ausdruck der Kunst, hm. so, es ne? geht ja um diesen Moment, den du festhältst und hm. dieser Moment ist das Magische so, ne? ich finde zum Beispiel, dass, es gibt Fotos von mir, die habe ich vor, keine Ahnung, acht Jahren geschossen und jedes Mal, wenn ich sie angucke, finde ich sie übertrieben. So, also jedes Mal denke ich mir so, wow, das hast du geschossen. So. Mhm. Und durch diese Massenabfertigung, diese Fotograf und durch die Fotografie der Massenabfertigung, habe ich gemerkt, dass ich das Auge verloren habe, diese Sachen festzuhalten. Mhm. Und dann, keine Ahnung, dann ähm, haben wir uns ja kennengelernt. Und, so, ne? und irgendwann hast du wieder angefangen, oder mhm. dann hast du langsam damit angefangen, diese Sache so richtig ernst zu nehmen. Mit diesem Video, mit ja, den Fotografien, ja. und bisschen in, bis in deiner Heimatstadt rumgelaufen, hast alles fotografiert, und irgendwann hat mich das auch wieder angesteckt, dass ich Bock hatte, mhm. so weißt du, und, ja, jetzt sitze ich hier, habe mir, hab mir im letzten Jahr, keine Ahnung, Equipment von, im Wert von 8000 Euro mittlerweile <lacht> zugelegt, dass ich jetzt wieder verkaufe, ja. weil er mich wieder beeinflusst hat, mir eine neue Kamera zu holen. Ja, das ist schrecklich, und, und Ja, aber es ist ja so, ne, das ist auch so eine Sache, früher ja. hast du eine Kamera geholt und die hast du mit der ja. hast du fotografiert, bis sie stehen geblieben ja. ist. Ja heutzutage... Also die Halbwertszeit der Technik ist ja mittlerweile auch, ja, sich ja so, so stark so. reduziert, es kommen fast jedes Jahr wieder, oder eigentlich kommen jedes Jahr wieder irgendeine jedes neue Jahr. geile Kamera ja. raus, die das und das viel aber besser kann. Aber ganz ehrlich, ich weiß, was du meinst mit der Technik, dass du, du meinst jetzt, dass die schneller kaputt gehen und so weiter, ne? Nicht mal das, nee. aber das ist, weißt du, der... der Fortschritt, denke ich, der wird immer schneller und schneller und ja. wir, ich meine, gut, wir sind ja auch technikaffine Menschen, wir ja. lieben ja diese ganzen Gadgets und diese... Das macht uns ja auch viel Spaß. Ja, ja, uns macht es Spaß und wir finden das ja auch geil, wir haben Spaß daran. Wenn irgendjemand ja. Kamera was Neues, Geiles, kann gucken uns das an denken so, boah, krass, ist die hier bei denen, den ISO, wie rauscharm die da ist ja. oder wie geil klar das hier a 7 zu A7III, äh, wie sich das Full-HD-Bild da verändert hat, wie viel klarer und ja, besser ja, klar. das geworden ist. Auf jeden ne? Fall. Bin ich bei dir, aber wenn du andersrum denkst, äh, denke ich, ist es einfach nur ein totaler Konsum, der gerade stattfindet, Also ja. nicht nur von uns, sondern ja. was die Marken mit uns veranstalten, weil, wir sind hier, nehmen wir jetzt mal die a 72 ja, die mhm. Kamera ist besser als jede Kamera, die jeder Hollywood-Regisseur vor 30 Jahren hatte. Verrückt. Und da sind Dinger entstanden, die, denke ich, Geschichte geschrieben haben teilweise, mhm. ja. Gut, okay, wir sagen jetzt mal nicht besser, was ich, die hatten ja damals schon sehr krasse analoge äh, Filmkameras und so weiter. Aber gehen wir jetzt mal von der Fotografie aus. Ja? Es gibt Fotografen, die in der Zeit von 1970 bis mhm. 1980, keine Ahnung, Geschichte geschrieben haben. Ja? Mhm. Warum? Weil sie eine Story erzählt haben, weil sie ein Auge hatten, weil sie wahrscheinlich auch etwas vorgelegt Visionen haben, hatten. denke ich. Und das ist, wie gesagt, ich bin selber, ich weiß das, wir haben so viel Bock immer, alter, um auszuprobieren, alter, wenn dann eine <lacht> scheiß neue. Kacke rauskommt und wir wollen es haben, aber wir bräuchten es, denke ich, nicht, um um, um um eine Geschichte zu erzählen, die Leute fesselt. Das habe ich ja gemerkt. Wie gesagt, sagen mir immer wieder Leute, dass, äh, dass die besten Videos, also die, die Videos, die denen am besten gefallen haben, waren die, die ich mit der Sony A6300 gemacht habe, als ich angefangen habe. Weißt du? Danach hatte ich dann, guck mal, A7S2, 5D Mark IV, die ganze Scheiße. Ne? Und ich denke, das ist einfach eher was, was, was mit der Story oder mit, mit der Geschichte, die du erzählt, erzählen willst, äh, zu tun hat. Aber wir fahren uns halt so fest auf dieses Speck zu sagen so, ja, wir brauchen das, wir brauchen jetzt das rauschärmere Bild, weißt ja. du? Klar, also ich, ich weiß nicht, ich naja, bin da voll im da Beispielsweise das mit dem rauschärmeren Bild ist ja jetzt nicht unbedingt, dass wir das brauchen, aber das ist etwas, was wir uns schon immer gewünscht haben. Und ja. dann kommt Sony, ohne um um jetzt eine Marke nennen zu wollen, da kommt Sony um ja. die Ecke, und bringt eine Kamera raus, die einen ISO-Wert äh, bewerkstelligt, wo kein Rauschen drin ist. Keine Ahnung, als ich angefangen habe mit der Canon, hm. so, ich habe mich nicht getraut, über ISO 600 zu gehen. Hm. So, weißt du, und was geht jetzt? Du weißt das besser, Stefan. Also Achso, beim Bild. Ja, gut. ja bei, der nächsten, nee, bei der nächsten. Was ist jetzt bei der Sony? Nee, also äh, im, Im Videobereich Video? kannst du, ja. äh, allein mit der A7S2, kannst du bis ISO 25.000 in 4K also super klare Bilder. Bis was? Bis ISO 25.000. Die geht ich bis glaube. 400 irgendwas. 1.000. Das ist geisteskrank. ja geisteskrank. Die neue A7S3 wird irgendwie 1,5 Millionen Max ISO haben. Und Das ist. Ich weiß nicht. Ja, ob man das dann auch nutzen kann bei 1,5 Millionen. Nein, ISO nicht das ist ein Nachtsichtgerät, klar. <lacht> <lacht> Aber äh, keine Ahnung, irgendwie finde ich es auch wieder voll der Zwiespalt. Weißt du, jetzt habe ich angefangen, wieder so ein bisschen meine eigenen Videos und so Vlogs zu umdenken nach dem Amer Amerika Roadship und fangen jetzt an Filmgrain zu benutzen. Weißt du? mhm. Organic Filmgrain, der von irgendwelchen analogen Kameras gefilmt wurde. Ja. Da denk ich mir, wofür brauchst ich eine rauscharme Kamera, wenn ich wieder Grain in der Post? Äh, ne? Also klar, sieht natürlich anders aus, ja. aber es ist auch wieder so, so ein bisschen so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin da total im, im Ziespalt. Ja, das doof ist ja auch mit dieser Technik, dass Kunden auch mit der Technik gehen wollen. Ja. Ja. Ja. Das, das zwingt ja uns auch eigentlich dazu, immer abzugraden. Mhm. Hast du doch heute noch drüber geredet, ja. hier, dass äh, die Erwartungshaltung genau. von Kunden zum Beispiel, dass wenn du mit einer kleinen A6500 da ankommst, ja. was eine super Kamera ist, wo man Absolut. wie gesagt, ich habe bei 1,5 Jahren meine, meine ganzen Anfänger ja. damit gemacht, super Gerät, ja. um, und dann kommst du an und dann guckt der Kunde dich dumm an und sagt, was ist das denn? Ja. Was wirst du uns jetzt verarschen, quasi nach ja, dem Auto, ne? Weil die so klein ist und weil die so winzig ist. Mhm. Die kennen halt nur so, ja, da die muss ja nur die Motor kommen, die um was? Die kennen nur die Godzilla-Kamera. Ja, ja, genau. So, die ja. denken so, ja, umso größer, umso besser. Oder aber das hat ja null mit deinem Können zu tun. Das hast du nee. ja denen auch gesagt. Dann, ne? ja, gesagt nein, ja, eben. Äh, du warst doch zufrieden damit, ja. oder? Was du gesehen hast. Na, natürlich gesagt, ja gesagt, ne, aber keine Ahnung, voll die kranke Welt, Mann. Also, <lacht> Wenn man nicht. das so runterbricht, ne? Ja. ja. Nee, aber äh, zurück zu diesem Stereotyp ja. instagrammer ähm, Stefan. Wir sind jetzt, glaube ich, so dreiviertel Stunde rein ins Podcast schon. Was ist denn für dich der Stereotyp Instagramer? Haben wir es jetzt schon auf den Punkt gebracht? Also ich würde schon sagen, dass er das ganz treffend beschrieben hat. Ich würde mich da auf jeden Fall anschließen. Nicht aus Bequemlichkeit, sondern <lacht> weil ich es einfach de facto auch wirklich genauso sehe. Und ähm, ja, ich denke mal, mein, um da vielleicht mal aus einem gewissen anderen Winkel darauf anzusprechen, viele Konsumenten, oder eigentlich war Instagram ja dafür gedacht, dass, dass du mobil mit deinem Handy, du machst ein Foto, unterwegs machst du ein Foto mhm. äh, von irgendetwas mhm. und lädst ja, es direkt auf mobil hoch. Also mhm. war ja eigentlich, der Grundgedanke davon war ja nicht, äh, du produzierst jetzt mit irgendwelchen hochpreisigen, hochwertigen äh, Kameraequipment äh, ja. da Fotos und Videos ja. und lädst sie dann irgendwie über Umweg vom Rechner und ja, Nachbearbeitung ja, genau. dann auf dein Handy wieder drauf und ja. äh, lädst sie dann hoch. Also dieser Grundgedanke ist sowieso, denke ich, schon vor längerem Flöten gegangen und das Einzige, was die äh, was viele Leute heute noch da machen und wo ich mich auch im Endeffekt äh, wirklich, äh, also nicht wirklich dran störe, aber was ich halt immer ein bisschen affig finde, äh, gerade wenn du irgendwie mit, mit Leuten unterwegs bist und ihr geht was essen und äh, du freust schon auf das Essen es wird dir dann auf den Tisch gestellt und denkst so boah das sieht so lecker aus geil du wirst es einfach nur guten appetit wünschen und anfangen zu essen und es wird erstmal das smartphone gezückt und dann wird ein foto gemacht vom essen dann denkst du so ey ja aber da gehöre ich auch dazu ja aber das ist ich finde das total <lacht> verrückt also sorry ich, ja, aber wenn das leck, wenn das lecker aussieht ja also, aber ich damit habe schon lange aufgehört ich fand es aber auch mal eine Zeit lang habe ich es auch gemacht muss ich ganz ehrlich sagen im urlaub oft aber dann habe ich einfach gemerkt okay äh Gib dir selbst mal den Reminder, was machst du denn jetzt eigentlich drauf? Ich habe sowas nie auf Instagram gepostet, habe die Fotos nee, aber gemacht. Nicht. Dann habe ja. ich mich gefragt, dann gucke ich so nach Wozu? einem Jahr in mein ja. Album. Und ich so, na, scheiße, da liegt ein Teller mit drauf. wow. Was ist das ja. für eine Erinnerung? Guckst du den nie wieder an? Guckst du den nie wieder an? Ne, das stimmt aber, nicht. Das stimmt nicht. Ne? Aber egal, aber. So aber, so, ne? dann gibt es wiederum, finde ich, eine ähm, Situation, wo es okay ist. Und zwar, wenn du professioneller Foodblogger bist und damit deine Brötchen verdienst. Das ist was anderes. Und wenn du, Gut, aber wenn du danach gehst, dann ist jeder zweite da. Nein, es gibt nee, Leute, es gibt was Leute was, die reisen, die umreisen die komplette Welt, nur um Essen zu und fotografieren. Und kulinarisch alles auszuprobieren. Genau. Und das kannst du sehr, sehr, sehr, sehr äh, ästhetisch darstellen. Und Voll. Und, äh, Warte. Aber auch, also ich finde es auch ansprechend. Es gibt ein paar Kanäle, wo ich wirklich sage, geil, das gucke ich mir gerne an, weil das, äh, der sucht jetzt, ich weiß ja nicht, was du kennst, aber... Ähm, wenn du ja dein Geld damit verdienst, ist ja nichts anderes im Endeffekt wie wenn ich jetzt quasi einen neuen Post upload aus dem Wald und der hat äh, ein gewissen, äh, keine Ahnung, ein gewisses Grading oder irgendwas und ich verlinke auf meine Presets. Ja? Hm. Bei Foodblogger ja. ist es dann die Kooperation mit irgendeinem Sternrestaurant oder was weiß ich was. Ja? Oder ich ich frage mich teilweise wirklich, ob Foodblogger so dermaßen äh, kooperieren. Ich glaube, bei denen ist das wirklich noch, noch mehr Hobby als ähm, als Business jetzt also ich hoffe es zumindest ja weil ich hatte jetzt das Problem wir waren ja alle in San Francisco und ich wusste tatsächlich nicht wo ich essen gehen soll also habe ich mir auf Instagram mhm. habe ich Instagram irgendwie Food San Francisco eingegeben und dann habe ich ein äh, Profil gefunden das heißt Best Food SF ja mhm. und auf einmal hatte ich richtig Hunger so weil das ist das ist irgendeine Community die posten oder reposten die besten Food Bilder von ja. San Francisco also und verlinken ne? auch ein Hub. Ich, ich glaube, es ist ein Hub. Ja. Ah, ja, da, weiß ich nicht. My Fab Five, keine Ahnung, was das bedeutet. Ähm, es ist eine Community, die nennen sich Community, also sowohl ein Hub. Ne? Aber, aber, nur aber das wollen mein... Sie mich nicht falsch verstehen. Ich wollte jetzt nicht explizit auf äh, Foodblogger abzielen, ja. sondern nee, nee, dass klar. es halt wirklich, du gehst mit Freunden essen und fast jeder packt sein Handy aus und okay. macht ein Bild vom Essen. Mhm. Und ja, äh, die schön, wenigsten so. davon sind jetzt äh, ja, de facto Foodblogger, ja. das ist halt Vor allem nicht, verdrückt. wenn du in ein verkacktes, keine Ahnung, hier wo Vulkanbrauerei irgendwo ja. in der Pampa, in der Eifel <lacht> oder im Hunsrück <Mund> gehst, und <lacht> dir ein verkacktes Schnitzel vor die Nase legst, also was gibt es ja. da zu fotografieren? Verstehe Na, wenn es aber schön hergerichtet ist, also beispielsweise, ich war in Restaurants in den USA, die, die waren darauf sogar ausgelegt, mhm. die, die Teller und das Geschirr war darauf ausgelegt, dass es fotografiert wird. Okay. Auch die äh, Anrichte, also... Okay. Ohne auch einen Namen nennen zu können, es gibt einen super berühmten Sternekoch ja, ja. aus dem TV und ich bin ein riesen Fan von dem, weil ich ja selber so ein Food-Freak bin. Und ähm, da bin ich quasi mit I, bin meine Freundin und ich, wir sind in Vegas in einen Burgerladen ja. von dem gegangen. Und das Geschirr, alles, alles ist darauf ausgelegt, wenn es fotografiert wird, dass jeder weiß, wo es das Essen gibt, Aber ah, es im Endeffekt nur gutes Marketing. Von ist total dem Laden. gutes Marketing. Und das Ding ja, ist ja, natürlich. da hast du Werbung, die sich kostenlos verbreitet, was ja. geil ist. Also wenn natürlich. ich glaube mal, wenn du jetzt redest von dem Stern, wenn du vom Sternenkoch redest, dann kommen da nicht nur irgendwelche Leute vom Land hin, sondern dann kommen da nee. hey, karätige Gäste ja. hin, was weiß ich. Gerade in Vegas. Ich habe ja für den Burger da glaube ich 20 auch einfach Dollar mal 20. abends hier. Hier, ich war am, am Pokertisch, habe ich dir ja nicht erzählt. Leute, nee. Nelly an mir vorbei. Ach doch, das hast du erzählt. Ja, ja, ja. Mit zwei Typen. So, und dann setze sich da halt, keine Ahnung wer, das kann ja jeder sein, aber das, da laufen Stars rum und wenn die sich da hinsetzen und das, das ist, verrückt. ist ja Magnet. Also Ein Kumpel von mir, der hat äh, bei der WSOP gepokert und äh, saß am selben Tisch wie mit Damon und Ben Affleck. Krass. Das ist doch verrückt, oder? Ja. Du gehst pokern. Aber in einem ganz, also nicht in einem abgesperrten Bereich. Weil also mit Bellagio sind wir durchgelaufen, der ja. Bruder hier, der äh, Basti und ich sind da durchgelaufen. Ja. Und Da haben wir gesehen, dass es wirklich den riesen, also die riesengroßen Räume gibt. Ja, und dann war ein Bereich, wo du wirklich gesehen hast, da sitzen verdammt reiche Leute drin. Da war ein Black ja das Price, haben wir das auch. Ein sonst ja, oh, ja. Du hast diesen Menschen angesehen, die haben Kohle. Die haben und da waren auch nur so sechs ja. Leute in im riesengroßen Raum. Deswegen mhm. wundert es mich, dass jetzt <lacht> die genau. WSOP ist ein, die also WSOP ist die World Series of Poker mhm. und äh, da Boah, da nehmen, glaube ich, so 10.000 Pokerspieler jedes Jahr teil Das wäre mal was für uns. Ja. Du hast ja das Geld schon. Ich brauche das Geld <lacht> noch. Das Buy in ist 10.000. Das Problem ist, ich verliere alles, das weißt du. Ja. Naja, nee, das ist ja kein Cashgame. Das ist ein Turnier. Das geht eine Woche. Ach, du, du, du kaufst dich ein mit, mit 10.000. Aber du kannst bis zu 12 Millionen Dollar gewinnen als Erster. natürlich Aber das Lustige ist, also wenn du intelligent spielst, ja. ich glaube, ab dem vierten Tag bist du auf den Paid Spots. Okay. Das heißt, wenn man jetzt natürlich nicht am ersten Tag All-In geht, ja kannst du glaube ich mit 10.000 Dollar rausgehen, das heißt du hast okay. 2.000 Dollar Gewinn. Ähm, aber ne, wie gesagt, und da, also das ist schon für, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich gekommen bin. Ich glaube ich, ganz schön ab, oder? Äh, <lacht> sind <da der> <lacht> <lacht> ja, ist auch egal, Stereotyp ja. Instagram. Ja. ja, nee aber das ist auf jeden Fall... Äh, ja, pff, das, das, das, es ist halt schade, dass gerade die Dinge funktionieren, die quasi nicht mehr individuell sind. Ja. Weil die Fotografie ist ja etwas, was Individualität ja, voraussetzt. Beispielsweise, also na, du, du, du machst ja quasi, also du Christian, die, die Leute sehen dich auch, wenn ich das zeige. Du, du machst ja auch teilweise, du recreatest ja auch immer dein, dein Preset, das du benutzt ja, also für ich, Instagram. Genau, also ich bin zum Beispiel selbst damit unzufrieden gewesen. Genau. Äh, als ich halt mich immer mehr mit diesen Auto äh, accounts beschäftigt habe, ja. ich habe dann sehe ich so wirklich, wie diese Leute seit zwei Jahren kontinuierlich wirklich denselben Content bringt. Diese, der, der Content ist schön, der ist ja, ja. super schön fürs Auge, kein toll. Thema. Und äh, erzählt auch oft ja. eine Geschichte, also teilweise äh, erzählen viele von denen, äh, zum Beispiel von German Romans jetzt gesehen, ja. äh, erzählen auch äh, ihre Story in den Captions also, das ist toll, ja, ja, ja. und äh, berichten quasi von den Reisen, ja. weil das sind ja wirklich Leute, die reisen, die, mhm. die, die fliegen jetzt nicht im Luxusjet dahin, äh, sondern die nehmen eine kleine, teilweise eine kleine Maschine auf die Lofoten mhm. und gehen dann da campen bei Minusgraden und was weiß ich nicht was. Also es sind schon Leute, die das Outdoor-Live, sag ich mal, leben, äh, leben auf jeden ja. Fall. Aber ich habe mir so gesagt, okay, du siehst, im Sommer sind wir auf dem 30 mhm. Tage, in der Sonne. Ja? Mhm. Du kannst da nicht denselben Look kreieren, ja, wie wenn du jetzt nicht. in den Alpen bist im Winter. Und ich will das gar nicht, weil ich denke, das Leben ist einfach vielseitig. Ja. Und Also mein Leben ist zumindest vielseitig und ja. äh, deswegen äh, habe ich das aufgegeben, diesen, diesen Irrglauben, dass ja. alles gleich sein muss. Ich bin immer ja. noch ein Fan vom Farben, der sich durchzieht, das sieht ja, man auch, genau. wenn man es das anguckt, dass man, ja. keine Ahnung, Sommer und dann geht es langsam ins Orange über, oder jetzt momentan so ein bisschen Laub und, und so ein bisschen herbstliche Stimmung, aber im Endeffekt, äh, keine Ahnung, versuche ich es halt anzupassen. Ja. Ja. ja, stimmt. Ich weiß jetzt auch nicht, worauf ich hinaus wollte. <lacht> <lacht> <lacht> es ging um den... Äh, Du hast irgendwas mit Presets, also, dass ich meine Presets anpasse. Ich es vergessen. Ja, ich das war gerade im Gedanken. Strom, möchte gerade irgendeiner dieses Podcasts noch schnell retten? Äh, ja, warum nicht? Ich würde da ganz Danke. gern vielleicht, glaube ich, mal anknüpfen, was du eben gesagt hattest, mit, ähm, dass du halt äh, gemerkt hast, dass deine Leidenschaft, deine Passion dann irgendwie so beruflich wurde. Also, dass du halt wirklich nur noch so eine Dienstleistung erbracht hast, dass du halt abgeliefert hast, damit ja. du dafür Geld bekommst. Mhm. Und. Ähm, Vielleicht möchte ich da einfach so an der Stelle anknüpfen. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang diese ganzen Partybilder, diese Scheißbilder gemacht. Also ich sage jetzt ganz abwertend irgendwie Scheißbilder, weil ich aber finde, das hat irgendwie nichts mit Kunst zu tun. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, einfach nur so um, um so um so als Fotograf mich so ein bisschen zu etablieren. Hä? Da in Koblenz, wo Gerade ich angefangen habe, funktioniert das halt damit Ja irgendwie. und äh, ich denke mal damit so, man ist halt da unterwegs, man trifft halt die Leute, also lernt neue Leute kennen, kommt dann einfach äh, in Gespräche auch und kann ja. sich einfach da unterhalten und äh, was ich dann halt einfach auch schnell gemerkt habe, ist, äh, du produzierst damit nichts irgendwie, was künstlerisch wertvoll ist, mhm. also das ist wirklich so, egal wie geil diese Bilder sind, die halten sich irgendwie eine Woche oder zwei im Netz ja. und danach interessiert es einfach keine Sau mehr und, Ah. Das ist einfach schade und vor allen Dingen, ähm, ja, <lacht> danke dafür. <lacht> ich nochmal gerade den letzten Satz an, damit du das cutten kannst. <lacht> ähm, ich cut das nicht. Ja. Nee, wird nicht, okay. nicht gescheitert. Das ist hier alles, ja. hier ist alles ja. authentisch. Alles <lacht> authentisch. Das ja. Finde ich gut. Ja. <lacht> <So>. <lacht> wow. Nee, Also, es ist halt alles sehr kurzlebig und es hat nichts mhm. irgendwie künstlerisch Wertvolles. Und ähm, das hat mich einfach sehr schnell gestört, einfach auch, dass man irgendwie. Äh, teilweise, man, man versucht sich dann irgendwo als Fotograf zu etablieren, man möchte, man möchte gerne damit äh, meine, seine, seine Leidenschaft leben und äh, gerne mhm. auch ähm, ja ohne jetzt wie du, dass das einfach nur so äh, immer wieder dasselbe ist und äh, dass du dafür dein Geld bekommst und dann irgendwie so den, den, den Bezug so zu dem, so dem Künstlerischen verlierst, dass du halt einfach irgendwie, äh, das ist immer dasselbe und hast einfach kein Bock ja, aber, mehr. Also, weißt du Du möchtest einfach gerne deine Leidenschaft, deine Passion zum Beruf machen, um äh, damit Geld zu verdienen, genau. was du liebst. Ja? Mhm. Und ich habe da gemerkt, es ging mir einfach so schnell irgendwie äh, gegen den Strich, es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht, weil äh, ich weiß noch, wie oft ich dann abends unterwegs war äh, und dann kommen auch Leute auf dich zu und fragen dich so, ja was machst du eigentlich beruflich? Ich ja wie, ich verstehe die Frage nicht, also ja. ich bin Fotograf. Ja ach so, machst du nur das? Ich habe gedacht, du bist noch, machst noch irgendwie, hast noch irgendwie einen Job. Bist also, du hängst. Ja, bist du so, keine Ahnung, arbeitest im Büro, da hast du keine Ahnung, was weiß ich. Also gehst du noch irgendwie äh, hauptberuflich halt in einer anderen äh, Beschäftigung nach. Aber kaum einer konnte sich vorstellen, dass ich halt damit, was ich da mache, äh, mein Geld verdiene oder versuche halt, mein Geld ja. zu verdienen. Ähm, Wir kommen halt auch aus einer Zeit, wo Selbstständigkeit voll die Exoten waren, also Selbstständige. Ja, ja, ja. Also ja. das habe ich heute auch noch aufgehört. Also ein, ein, naja. ein Kumpel von mir, der hat auch gesagt so, okay, wirklich Respekt äh, vor dem, was du machst, also ich könnte das nicht, ich liebe einfach diese Sicherheit, mhm. dass ich am Ende des Monats mein, mein Geld bekomme und dafür gehe ich dann auch gerne arbeiten, weil ich dann einfach weiß, am 29. oder am 30. habe ich die Kohle auf dem Konto, finde ich äh, ja, finde ich, ich, kann ich auch sehr. Also, ich könnte das nicht. Was habe ich letztens noch mal gesagt? Hm? Kannst du mich noch zitieren, was ich in den Chat ges gesagt habe? In welchem Chat? Nee? Über diese 9-to-5-Jobs, ach äh, genau, er ist in diesem 9-to-5-gehangen, wir haben über einen Kumpel gesprochen, der ja, ja. diese 9-to-5-Jobs hat. Ja, ja. Ich könnte das nicht. Nee, Mann. Auf Weil keinen du Fall. Du ich. Jetzt. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die gesamte... Was ist denn jetzt für eine Generation eigentlich dran? Ist das Generation Z? Das Jede Generation jetzt. hat ja so einen Buchstaben. Ja, ja. ja. Das also ist so die, ich glaube, dass die aktuelle Generation, klar. aber auch... Also <lacht> Der Trend zur Selbstständigkeit ist um... Ich, ich, das, ist jetzt, das ist jetzt Halbwissen, deswegen heißt mhm. auch dieses Podcast wohl Hallo ja. Halbwissen aber ich glaube das ist um, um fast 100 gestiegen in den letzten Jahren ja. so also es hat sich quasi verdoppelt ja. die Anmeldung der Selbstständigkeit das und ähm, ist auf jeden Fall super interessant ist das ja ja es ist unfassbar viele Selbstständige also ich finde also ich habe gerade zu dem Thema hätte ich jetzt so viel äh, zu erzählen gerade ja, ja. Bock zu vielleicht erzählen, machen wir, daraus vielleicht sollten wir das. auf jeden Fall Ort mal äh, auf eine zweite Folge oder also so ist. eine ja. kleine Anekdote würde ich ja. dazu gerne noch erzählen weil das fand ich mich auch sehr interessant damals als ich äh, also ich habe ja eine Ausbildung gemacht, ich bin mhm. ja wirklich gelernter Fotograf und ich habe meine Ausbildung 2007 gestartet, bis 2010, dass ich dann fertig wurde, habe ich direkt im selben Jahr auch selbstständig gemacht und lustigerweise, bevor ich das, also Jahre davor, als ich so das erste Mal so auf Fotografie kam, ähm, da war das wirklich noch so, du durftest dich nicht Fotograf nennen, wenn du nicht wirklich ein gelernter Fotograf warst. Oh. Tatsache? Das war wirklich Tatsache. Da waren okay. sehr viele Leute, die haben dann irgendwie, da hast du eine in die Hand gedrückt bekommen, da stand da drauf Fotodesigner oder so. Also oh. wurde immer um, um, unterschri äh, umschrieben. Äh, und äh, es ist wirklich so, <lacht> dass äh, 2004 wurde der Schutz dieser Berufsbezeichnung mhm. Fotograf aufgehoben, äh, einfach weil die mehr Leute in die Selbstständigkeit locken wollten. Achso. Also sie wollten, okay. dass mehr Leute halt in diesen also es waren mehrere Berufsverzweige und dass der Fotograf sie, fiel halt, dass sie ein Gewerbe eröffnen könnten und sich genau. Fotograf nennen dürfen. Und dann dürfen die ja, sich okay. halt Fotograf nennen ja, und ja. Äh, einfach dann um die Leute dazu zu bringen, ein bisschen mehr zu animieren ja. äh, in diesem Beruf dann halt in die Selbstständigkeit zu gehen. Und klar bis heute, äh, ich muss sagen, das hat sich halt so geändert. Ich finde mittlerweile jeder Mensch oder jeder zweite Mensch, mit dem meint es hat irgendwie eine Spügel-Flex-Time, äh, macht äh, Fotos. Die die Geräte können mit, mittlerweile auch so, also was? Weißt du, die Kameras sind in der ja Mittlerweile so gut, die machen ja Bombenfotos fast ist Das Problem das ist, alle. dass die Menschen nicht immer gut sind. Das haben wir ja nee, gut. Sind ja, aber das so ist das, das Problem der ist, dass das das ist jeder Mensch, rein, der ja. nur ein halbes Auge hat, ich nenne halbes Auge, das bedeutet für mich, dass ein Mensch Bildausschnitt und sowas nicht versteht. Ne? Ja. der hält drauf. Ich finde, das ist ja das Tragische. Ähm, ohne jetzt irgend, also ohne das zu kritisieren, was du verkaufst, ne? mhm. weil mir persönlich hilft das ja auch sehr, wenn also der Christian verkauft sowas, das nennt sich Presets. Damit kann man Insta, äh, kann man Instagram, ich, Damit kann man seine Fotos quasi bearbeiten. Ähm, aber durch Presets kann jeder hm. x beliebige ich nenne, ich nenn immer mein, ich habe ja so ein Kreativität so ein, kaufen. Genau, du kannst die Kreativität ja, kaufen. Ja, ja. Du musst das also nicht mehr lernen, so ne. Und ich habe ja zum Beispiel so diesen, oder äh, äh, ja genau, also ich habe beispielsweise, also du hast dir das selber beigebracht, mhm. ja und ähm, ich bin Mensch, der beispielsweise erst vor wann waren wir in Polen? Vor einem Jahr? Ich habe erst vor einem Jahr angefangen Lightroom zu benutzen, um meine Fotos zu bearbeiten. Okay. Ja, Aber also es hat mich auf jeden Fall fotograftechnisch oder stimmt. Ich erinnere mich noch. Ja. Waren bin ich sogar hier in Berlin und haben genau. gesagt, hol die endlich mal. Lightroom. Hol die endlich ja, Lightroom, Ja, das so war mal. ihr, ihr habt mich angestöchert. Ja, ja, ja. Und das war der beste Move. Ja, ja. Ich, ich habe mein ja. Fot meine Fotografie auf das nächste Level gehoben. Ja. So. Davor war ich also voll der Verfechter, so ne, wie diese Anti-Kiffer oder was weiß ich, ich war Anti-Lightroom, aber was, heutzutage... Hast du, kurz, hast du Photoshop benutzt? Ne. Was denn? Nichts, ich habe nur mit der Foto-App von äh, Apple, da gibt es jetzt das Foto oder iPhoto, so, okay. habe ich Kontraste ange ah, okay, okay. angepasst oder was ja, weiß ich, wenn ich zum Beispiel diesen, diesen ähm, weißen Schleier haben wollte, mhm. ne, habe ich die Helligkeit runtergezogen mhm. und den Kontrast runtergezogen. Und dann hatte ich einen weißen Schleier. Du meinst äh, faded. So genau, so dieses Faded. Die, das, äh, das, genau. Ich, hab, genau. Ja. So, ne? ich weiß jetzt gar nicht, wie ich. Wie, ich verliere immer den Faden, aber es ist ja wurscht. Aber es, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist halt, dass es schade ist, dass Leute sich diese Kreativität kaufen können. Mhm. Ich werde mit dem wenn ich dieses Podcast mir. Beim Schneiden anhöre, denke ich mir so: Boah, fuck, du wolltest auf was du wolltest Ganz gar anderes nicht schneiden, ist doch alles hm? authentisch. Und nee, ich weiß, aber schneiden. wenn. Nee, aber ich muss es ja irgendwie äh, anpassen, dann denke ich mir so: Scheiße, du wolltest Dafür eigentlich auf was es, ganz ähm, anderes hinaus. neues ähm, Gate. Hä? neues Gate klatscht drüber und dann geht ja genau. also unser Kram, den wir dazwischen labern, weg. Nee. Nee. nee, nee ich ich mische das so ab, dass jeder sein. Mm -hmm, mm -hmm, das hört man dann schon. Das wis äh, Okay. Ja, ich gucke ja, okay. jetzt mal. Red weiter, komm. Ja, wo ja, war ich spinn, jetzt gerade? dass jeder ich, ich Kreativität, Kreativität kaufen kann. Genau, dass ich jeder Kreativität kaufen kann. Punkt. Okay. Ja und da Aber genau hattest du mich ja eben unterbrochen, was ich ja meinte, dass, ja. Diese, dass dieser Schutz, diese Berufsbezeichnung aufgehoben wurde, um mehr Leute reinzuloggen. Aber ich finde mittlerweile hätte man das schon längst wieder umkehren sollen, hm. dass halt wirklich ähm, äh, mehr so halt die professionellen, die wirklich yeah. professionellen Leute, die es auch gelernt haben, was nicht unbedingt direkt heißt, nur weil du es gelernt hast, dass du tolle Fotos machst, klar, das habe ich auch in meiner Berufsschulklasse, naja. wenn ich das jetzt mal so arrogant sagen naja, darf, naja. da waren naja, halt wollte. einige dabei, die konnten am Ende der, äh, der Ausbildung, naja. haben die auch nicht bessere Fotos naja. gemacht als am Anfang, also die haben halt die Technik irgendwo gelernt, ähm, aber naja, hab aber nicht verstanden, ein anderes Thema wieder. aber trotzdem ja mittlerweile verstanden. es gibt halt einfach viel zu viel und ja. äh, der Markt ist überschwemmt und es gibt einfach sehr viele Quereinsteiger, sehr viele Trittbeifahrer, die wirklich auch gerade die Preise des Marktes kaputt machen. Da ich, also, das hat sich wirklich ja. in den letzten Jahren... Boah, warte, äh, stopp. Das muss auf jeden Fall eine eigene Folge werden. Ja, auf wie, das also das und das so auf jeden wie, Fall. Wie, also, also die Selbstständigkeit als gemein, der Hustle der Selbstständigkeit machen wir ja, auf jeden Mal. Fall. Aber ganz kurz, jetzt ja. wollte ich eine Sache sagen, da du eben gerade meine Presets erwähnt hast. Ja. Ich bin da voll bei dir. Allerdings, was ich halt gemerkt habe, ist, dass um, einfach nur schöne Sachen zeigen, um, dir längst nicht so viel, erstens Geld in der Tasche, muss man so sagen, bringt, ja. um, wie wenn du den Leuten mit irgendetwas hilfst, wenn du ein Problem löst. Wenn ich nur auf meinem YouTube-Kanal, ja. auf meinem Instagram, nur irgendwelche Bildchen von mir, wie ich irgendwo unterwegs bin in der Welt äh, posten würde, ja, hätte ja. ich längst nicht diesen Erfolg. ich hätte hey, auch wieder. nicht die Reichweite generiert. Auf jeden Fall dadurch, ja. dass du halt Leuten hilfst, entweder mit, sei es mit Tutorials, die ich halt immer noch ab und zu mache, ich will es halt nicht zum Hauptding machen, aber wenn du Leuten mit was hilfst, in dem Sinne ist es, also in dem Fall ist es ja quasi, du erleichterst Menschen, die jetzt keine Ahnung oder noch keinen Plan haben. Mhm was zu graden zum Beispiel, erleichterst du äh, den Umgang mit ihren Videos oder sonst irgendwas. Ja, ja eben. Und ähm, deswegen, also ich, da wieder so zwei Seiten. Einerseits finde ich es scheiße mittlerweile, wenn ich so auf YouTube gehe jetzt oder sonst was und gucke mir zehn Travel-Videos an und mhm. fünf davon sehen genauso aus wie mein Video. Mhm. Im Endeffekt bin ich selbst schuld. und Na klar, ich muss weil du deine verkauft hast. Genau, ja. weil ich es verkauft habe. Genau. Ja, und dann denke ich mir wieder, okay, es ist immer noch ein Teil Business und es ist ja... Ich, also ich verdiene ja dadurch da, gutes genau, Geld. Richtig. Ja? Das ist ja auch das Interessante. Als Fotograf kannst du mittlerweile einfach auf so viele verschiedene Wege Geld verdienen. Mhm. So, und du hast halt einfach eine Nische gefunden. Mhm. Zum Beispiel, dafür habe ich zum gar keine Kunden für dich arbeiten. Genau. Ja, also ich ja. mache keine Kundenarbeit. was Mir persönlich äh, bin ich froh darüber, weil ich es noch nie gemacht habe, wirklich. Ja. Das Dienstleistungsgeschäft. Deswegen bin ich auch der Grafiksache damals ja. raus nach sieben Jahren. und Also, das raus, ja, also möglichst weit weg. Mhm. Ähm, aber ja, doch. Das Super interessant, schon. wenn man das jetzt gerade mal so splittet. Ja. Ich habe keine Kunden in der Fotografie hm. und verdiene kein Geld durch Luts und Presets, aber dadurch habe ich Videokunden, Musikvideos hm. und plötzlich ja. Imagefilme. Du hast gar keine Kunden in Fotografie und Videografie, ja. verdienst aber dein Geld mit Luts und Presets. Ja. Und du hast kein. Stefan hat keine Aufträge in Videografie. Ich <lacht> gerade. Das er heißt, Keine Aufträge und verdient kein Geld. Ja, danke. danke. Nein, aber Nein. Hat keine Aufträge. Und er äh, hat keine Aufträge in Video, aber dafür hast du deine Auf ist dein Haupteinkommen Aufträge durch Fotografie. Ja, ich habe wirklich ja, überwiegend. Fast Geschäftsgrund, Krass. Also fast nur Geschäftsgrund. Was sind wir für ein interessantes Stativ? Krass. Ja. Hat keiner von euch verstanden, aber es ist mir wurscht. <lacht> Doch, du, ein Dreibein. dreibein ja, Stativ. dreibein, ja, ja, dreibein. <lacht> soll ich jetzt mal so einen richtigen, soll ich jetzt mal so einen richtigen. Unsere Freundschaft ist wie ein Stativ. Oh ja. Wenn ein Bein fehlt. Dann fällt es um. <lacht> um. Also, ich weiß nicht aus welchem Film das ist, das tut mir leid. Aber ich oh, muss das gerade machen. Geil, Nee, aber jetzt ohne Scheiß, also in der Zeit, wo wir es gelabert haben, hätte ich direkt schon fünf weitere Themen, weil äh, ich würde mal ganz kurz resümieren. Jetzt, weil aus. es der erste Schreib Podcast ist. Ja, ja, eben, das ist das erste Ding, das Podcast wird auf jeden echt? Fall. Weil es der erste Podcast ist, ähm, ist halt für mich auch so ein bisschen schwierig, halt, das im Zaun zu halten, wenn du ein Thema hast, auch wirklich dabei zu bleiben. Ja. Du siehst, wie schnell wir abschweifen, weil es kommen direkt irgendwelche Beispiele aus unserem Leben den ja. Kopf und wollen die dann halt irgendwie schnell Diskutieren oder loswerden oder sonst yeah. irgendwas. Äh, ja. Aber ja, aber ist okay. Kann ja cool nur besser werden dann, oder? Ja, auf <lacht> jeden Fall. Werden <lacht> wahrscheinlich eh nur sieben Leute hören oder so. Ja. Aber weiß ich nicht, also was wenn weiß. du das teilst mit deinen äh, 67.000 Follower ja, oder was du hast, sind ja davon sind 10% deutsch, das ja. sind schon mal 6.000. Ja, so, kann ich kann habe schon äh, die Kommentare vorstellen. Ich habe 2000, 2000, <lacht> 2.000 irgendwas, 2.198 kontinuierlich fallend Follower. <lacht> ich verliere am Tag 20 Stück oder sowas. Ja, take ja. Äh, ne, nicht 20, aber 5 definitiv. Ich gewinne 10 und verliere 15. Okay. So, irgendwie sowas. Ähm, von mir schalten ungefähr zwei Leute rein. Ja. Und beim Stefan schalten vielleicht auch so 10. Ja, ich muss sagen, meine Follower gerade in den letzten Monaten das ist eine tolle Community. steigen eigentlich schon ganz gut. Also mhm. da muss es hat sich mittlerweile Ja, aber Guck ganz mal, gut du drin. und ich, wir haben Follower, aber wir haben keine Community. Ja, das stimmt. Das ist der Punkt. Der Christian hat Follower ohne Community. Der Typ sagt, springe in den Fluss und 20.000 Menschen springen in den Fluss. Ich, ja. Ja, ich sage, springe in den Fluss und die, die sagen, nee. Ja, die erfolgen dir dann. Ja, die erfolgen mir, genau. Ich habe ja, hab ja, ja auch... Ja. Nee, aber diese Community ist auch super wichtig. Auf jeden Fall, bin ich bei dir. Wobei es auch wieder, natürlich ist auch Schattenseiten gibt. Zum Beispiel, was mich halt so ultimativ abgefuckt hat, ist die Sache, dass ähm, ich benutze irgendeine Kamera... Tausend Leute kaufen sich diese Kamera. Ich hatte nie einen Deal mit Sony, mit Ken, mit keinem. Naja, also äh, mit keinem von diesen äh, Herstellern hatte ich jemals irgendwie eine Kollaboration oder sonst irgendwas. Ich kaufe eine Kamera und dann wechselst du, weil du als, als ich, ich, ich hasse es mich ich selbst als Künstler können. zu bezeichnen, aber als Creator sag ich einfach mal. Ja? Natürlich. Als Creator willst du neue Dinge ausprobieren. Genau. Hier mein Kumpel aus Atlanta, der Chris, äh, hat das, sagt es auch immer so. Du willst doch nicht auf einem Stand bleiben. Warum willst du nicht was Neues ausprobieren? Dann holst du dir halt eine Scheiß-Sony oder dann holst du dir nach zwei Jahren wieder eine Ken oder sonst irgendwas. Der Maler will ja auch nicht die ganze Zeit auf Rossha malen. Ja, so und dann ja. kommen Leute tatsächlich und schreiben dir eine private Nachricht. Nee. Die, natürlich, weiß ich, Alter, ich hab über. Als du zu kennen gewechselt bist? Als ich zu kennen gewechselt bin. Das habe ich mir auch da sind wieder. Leute auf YouTube teilweise wirklich asozial geworden nee. und haben sich abgefuckt und aufgeregt und was die Scheiße soll und wie viel kennen mir denn zahlen würde dafür und so ein Bullshit. Ganz ehrlich, mittlerweile ist es mir auch egal, ich, werde dann, ich antworte genauso Zeit zurück zu so Idioten. ist ja, da. mir dann auch. auch scheißegal, also damals, am Anfang, da habe ich ja. gedacht, oh, du musst auf den Ruf achten und so, mittlerweile ist mir das wurscht. Also ich gibt manchmal Kommentare ab, äh, da ist es genauso unter der Schublade, wie die dann machen. Das mhm. also ist mir auch scheißegal. Ähm, aber ich finde es halt schade, Alter, dass du dann so auf, auf, ein, auf ein Stück Maschine, <lacht> oder auf ein Stück ähm, Technik. Technik reduziert wirst, um, und dass dann die Leute, ich wette mit dir sogar, wenn ich jetzt hingehen würde, Alter, gut, jetzt viele wissen natürlich, äh, ist dass ein jetzt Mikrofon jetzt nah eigentlich, nah was? genug? Ist ein Mikrofon nah genug? Das ist super, ja. Auf ja jeden Hammer, Fall. Okay, Hammer, okay, Sorry, sind nur so super weit aus. Nee, nee, alles gut. <lacht> ich, ich wette mit dir sogar, dass. Äh, Am das nahesten. <lacht> ich wette mit dir sogar, dass ich, wenn ich jetzt hingehen würde, obwohl viele jetzt wissen, dass ich zu Sony wieder bin, wenn ich jetzt sagen würde, hier, das nächste Video äh, wurde wieder mit der A6300 geschossen, womit ich angefangen habe. Äh, insgeheim habe ich es aber mit einer Red geschossen, ja, äh, die Leute würden sagen, oh, you switch back to Sony, wow, that's so amazing. Und die, die, selben ich, Leute. die, die sehen irgendwie nur so, äh, keine Ahnung, was sie sehen wollen teilweise. Ja, eine Community ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Ja. Aber ja. andererseits geil, also wirklich natürlich. viele, viele Leute, die mir auch Inspiration <lacht> geben, wie jetzt hier der Kollege, den du mir gezeigt hast, äh, der, ich hab, Machen wir gleich, weil ich habe überlegt, als Abschluss sagt jeder seine zwei Lieblings-Instagrammer. Okay. Oh. Da so, fand ich aber nicht drei, an, da muss ich erst mal überlegen. Nee, nee, nee, ich ich mache, das, das kommt überlegen. ganz zum Abschluss, ich muss okay. gerade erst mal gucken. Ja, aber wie sind wir sind jetzt schon, wie lange haben wir denn jetzt? 51 Minuten, wie lange geht's denn jetzt? Machen wir gleich noch, ich, das heißt, wir haben erst 51 Minuten aufgenommen. Yeah. Okay, dann habe ich noch ungefähr eine Stunde auf meiner SD-Karte. <lacht> Achso, okay. Ich musste erst gucken, ich habe, ich habe gerade irgendwie das, oh Mist, das Gefühl, dass ich mich verquatscht habe. Ist aber auf jeden Fall interessant, diese, diese Mikrofone, oder? Ich feiere es gerade ja. übertrieben rein theoretisch könnten wir äh, ich jetzt bin gespannt, das mal danach jetzt hören, weil ich finde, also jetzt gerade, wenn du dich wie so selbst hörst, ja. du bist, äh, wie es danach ja. hört, wenn ich das zusammen Ja, ja genau, zusammen. weil ich finde, das hört sich sehr also ich höre so ein Rauschen irgendwie. Hab ich das Gefühl, oh, das so ist scheiße da also. Nee, überhaupt, also, wie so ein Lautsprecher... Ja, das ist halt der Raum, wie du eben gesagt hast. Ne? Nee, nee, er hört, glaube ich, grundsätzlich einen Rauschen. Ocean, also das ist gut, dass er das nach einer Minute, 51 Minuten Ja, dann also Du hast doch vorhin... Hast du, Labern können wir auch gerne noch mal äh, Was? Hast du gehört, hast gesagt, das ist gut. Ja? ja, Ja gut, hab ich, ich habe aber auch was schauen, aber das kriegt so ja, ist egal. Ja, finde. das kriegen wir Ich bin so zufrieden. Bin eine, eine Folge ich. dann draußen. Ja, aber äh, zum Abschluss, bevor wir unsere Dings äh, sagen, habe ich ja überlegt, ich glaube, wir haben jetzt lang genug ein bisschen über Stereotyp Instagram, Teil <lacht> 1. Wir haben ja dann noch irgendwann die Möglichkeit, in Teil 2 da sicher zu drehen. Mhm. Ähm, würde mich einfach mal interessieren, es ist die Frage, wie, wie, ist die Frage, welche Frage stelle ich? Ich hatte nämlich zwei Fragen. Wo seht ihr, ne komm, wir machen so, wo seht ihr euch selbst in Sachen Fotografie in zwölf Jahren? In zwölf Jahren? Genau, und zwar, ich, ich komme auf, komm auf zwölf Jahre, weil <lacht> ähm, der Christian, der, der versucht uns immer anzustochern, dadurch, dass ich momentan so viele Aufträge habe. Wir waren alle gleichzeitig beispielsweise jetzt an der Westküste USA, äh, meine Wenigkeit mit meiner Freundin, äh, Stefan und Christian äh, mit Stefans Bruder und noch eine Freundin von beiden, äh, von allen und ähm, wir haben uns immer wieder getroffen und ich habe halt die ganze, ich, ich kündige quasi seit eineinhalb Jahren genau wie dieses Podcast oder wie ein Podcast kündige ich an, dass ich einen YouTube-Kanal starte. Ich habe auch immer mal wieder was hochgeladen und mittlerweile ist dem Christian sein Running-Gag. Ja, äh, wann machst du es denn, denn erst? Und dann sagt er immer dieselbe Jahreszeit in zwölf Jahren war und dann lachen wir halt alle und deswegen frage ich jetzt Christian, wo siehst du dich selber kreativ gesehen in zwölf Jahren? Kreativ gesehen, das ist gut. Weil also jetzt nicht privat oder sowas. Okay, ne? Mich interessiert okay, nicht, ob äh, du ein Haus haben willst und 30 Hunde, sondern ich will wissen, was du kreativ oder in der, in der, in der Sparte Fotografie, was... was ja. Also ich kann es leider nicht ganz auf Fotografie beschränken, weil ich für mich immer zusammen... Ja, ja, ja, okay, zusammen. Du bist ja auch ein Video. Filmmaker. Wie um, ich. <lacht> das Ding ist, um, mit, also ich habe erstmal auf jeden Fall immer, wenn ich meine eigene Arbeit sehe, muss ich ganz kurz vorher, vorab sagen, äh, bin ich unzufrieden damit. und ja, Jeder, denke jeder ich, der irgendwas so. im, im, im kreativen Bereich macht, hat so, so, so Projekte, die er gerne angehen will oder wo dann, wo dann die Angst dazwischen kommt oder man denkt, ja, man schafft das dies und das nicht, aber ähm, mein Ziel ist es auf jeden Fall, ähm, wie soll ich das ausdrücken, intensivere Filme, Kurzfilme zu drehen, mhm. ähm, die nicht einfach nur Schöne Zeitraffer, äh, schöne Zeitlupenaufnahmen mhm. von irgendwelchen tollen Plätzen oder tollen Menschen sind, mhm. sondern Storytelling zu perfektionieren. Ähm, einerseits verbunden mit meinem eigenen Leben, also ich werde immer irgendwie in meiner, in meiner Arbeit irgendwie versuchen, mein Leben irgendwie, also wirklich mein echtes Leben irgendwie zu verarbeiten, mhm. ähm, aber das Ganze halt cinematografisch auf ein neues Level zu bringen und, und quasi. Ähm, ja, also, vergleich einfach mit Filmen, wo du dir nach fünf Jahren, wenn du noch den Titel hörst, kriegst du noch Gänsehaut. Ja. Yeah. Und das sind so Momente, die, die kriegst du nicht einfach hin, wenn du einfach in die Kamera drauf willst Also das, das braucht bedarf ein bisschen mehr. Und das möchte ich auf jeden Fall verbunden mit <lacht> mit einem schönen kleinen Hütchen irgendwo in der Wildnis, irgendwo in Kanada oder wegen mir auch hier in Europa, ich glaub, ähm, so bleibst du noch an einem ruhigen Ort, ähm, ja. ja, als als Rückzugsort ähm, auf jeden Fall irgendwie umsetzen. Mhm. Ja, das besser kann ich jetzt einfach nicht auf den Punkt bringen, sorry. Also ich, ich, kann das war war voll ich kann das einfach nicht gut. Stefan, Warum schütt du schüttelst schon den Kopf, nee. aber jetzt bist du dran. Nee, also seine Ausführung war ja, war ja vollkommen in Ordnung. Also die war jetzt sehr ausführlicher wie als, als das, was ich Ja, aber was was geht ich, dir das bisschen ja auf ihn halt bezogen, Aber was, wo siehst du dich in deiner kreativen Welt in zwölf Jahren? Oder was wärst du gerne in zwölf Jahren? Weißt du, kreativ gesehen? Ich weiß jetzt nicht, wie ich es noch dümmer erklären könnte. <lacht> hm. äh, nee, ganz einfach. Also ähm, ich habe mit der Fotografie angefangen und äh, vor, denke ich mal, zwei, zwei Jahren oder sowas, zwei, drei Jahren, hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal irgendwie die diese ganze Videoschiene ähm, stärker ausbaue oder mich da auch mit befasse. Ähm, und ich reise unheimlich gerne und äh, ich würde auch äh, gerne dann in zwölf Jahren soweit sein, dass ich halt mich mehr darauf konzentrieren kann, äh, künstlerisch Wertvolles zu erschaffen. Also jetzt nicht irgendwie wirklich im, im Dienstleistungsbereich, sondern wirklich nur um Kunst zu produzieren. Das äh, zu machen, worauf du Bock hast. Genau. Oder? Das zu machen, worauf Ohne ich den Druck, Bock dass hast. du irgendwie dem Kunden was abliefern musst. Und das ist einfach nur das, was du willst. Exakt. Ja. Das, ich denke mal, dass es so simpel, es sich anhört, so simpel soll es auch einfach sein. Ja. Also ich bin da nicht irgendwie riesig anspruchsvoll, ich wäre einfach dann nur, also einfach diese finanzielle Freiheit auch zu haben, das zu machen, worauf ja. du Bock hast und ja. rumzureisen, schöne Plätze zu sehen, da Fotos zu machen, die auch einfach mehr wert sind, als sie irgendwie in dein Instagram Feed hochzuladen und eben sowas. Auch das, ja. das wäre, ich schon schön und natürlich, ja. weil mir auch diese diese Videoschiene sehr viel Spaß macht, mich auch, ich will mich ja mehr mit mit dem Video beschäftigen, also mit dem Videobereich und ja, einfach so kleine, dass du so wirklich so Erinnerungsfilme, hast, so also Memories, dass du auch wirklich äh, nicht nur für die breite Masse das Ganze produzierst, sondern dass du selbst auch ähm, schöne Erinnerungen dann hast. Dass du das dir auch wirklich nicht auch in zwölf Jahren, sondern auch später noch, wenn es dann YouTube oder was auch immer nee. es dann gibt, vielleicht gibt es dann kein YouTube mehr, wer mhm. weiß. Äh, aber dass du einfach diese Erinnerungen hast, die du dir immer wieder gerne auch anguckst. Ja. Das wäre so dieser Teil dieser Part, mhm. den ich auch gerne für mich einfach mhm. machen würde. Und ansonsten, ja, diese, diese, diese Kunst dann einfach, mhm. dass du weniger dann sagst, so... Du wirst jetzt gebucht für äh, Kunde XY ja. und musst halt das abliefern, dann machst du das und die Bilder, die haben ja für dich keinen Wert, ja. so an, also keinen künstlerischen Wert. Ja. Schaust du ja nie wieder an, die behältst du nach irgendwie noch drei vier Jahre auf der Festplatte und danach ja. sind sie halt weg. Ja gut, aber Erinnerungen, das, also, Erinnerungen ja. zu kreieren ist für mich sowieso eines der allerwichtigsten Punkte, weil ich mir immer sage, so, stell dir einfach vor, deine, du hättest die Möglichkeit gehabt, Videos in der Qualität, wie wir sie mhm. heute produzieren können, von deinen Eltern zu sehen. Nur als Beispiel jetzt. Mhm. Ich finde, das wäre was, was einfach was Geiles gewesen. Und für dich selbst, so wie für deine Kinder, einfach eine Art, egal auf welchem Weg, ob du es bildlich machst, ob du das Video machst, ob du vlogst, ob du äh, cinematografische äh, Travelfilme machst, aber dass du irgendwie dein Leben dokumentierst. Weißt du, dass da was typisch bleibt, wenn du halt irgendwann mal da am Sterbebett legst und sagst Tschüss. Ja, aber überleg mal, wie das sich allein schon fotografisch geändert hat. Wie viele Fotos gibt es denn von dir als, als, als Kind und wie viele Fotos produzierst du? Also wie viele Fotos werden heute produziert ja. und wie ja. viele Fotos wurden vor äh, 20 Jahren, 20, 30 also Jahren von, produziert? Von mir als Kind gibt es ungefähr 15 Bilderbände, also 15. Äh, ja, okay, du bist Fotoalbum, aber auch meine Oma halt Fotografin. Gut, ja, also wenn du Glück jetzt darfst. die letzten 10 Jahre collecten würdest, was du digital geschossen hast, dann hättest du keine Dann Ahnung. hätte ich, warte, ich bin. 50 Bilder. Äh, 8, 16. 24 Terabyte. Das du. Ich <lacht> denke, das ist ein bisschen mehr als 15 Bände. Ja. Was, was nee. denkst du, wie das sich alles noch ändern wird? Und dann in, um diese berühmten zwölf Jahre dann auch einfach äh, zu nehmen. Das was, also. Guck mal, was da alles noch kommt. Ja. VR und äh, äh, ja. hier diese 360 Grad Videos, wo du kannst dich ja in den Videos dann umschauen. und Auch wieder ein Thema für eine Folge, finde ich. Ja. Zukunft. Was, also was? Wie, wie, sieht, ähm, wie sieht Kreativität und, ja. und, und, und Dokumentation in Sachen Filmfoto in der Zukunft aus? Finde ich geil, ja. sollten wir auf jeden Fall mal... Äh, auch noch wir müssen ein paar Sachen aufschreiben, wir schreiben das auf, wenn nicht, dass ich das hier abhören. Ja, aber Hör jetzt Schalten. bist du dran, Damit wende ich mal hierzu, äh, also, hier zu... Achso, ja, ähm, boah, jetzt habe ich euch zu sehr zugehört. Also, ähm, ich persönlich sehe mich in zwölf Jahren pleiter, <lacht> weil ich alles, was ich verdiene, so schnell wie möglich ausgeben möchte. Weil ich der Auffassung bin, dass ich aktuell in einem... Also ich habe jetzt, ich bin jetzt 30 geworden und ich habe jetzt das erste Mal gemerkt, dass Zeit relativ ist und ich sehe es nicht ein mit 70 irgendwas angespart zu haben, womit ich was was im Prinzip eventuell noch meine Kinder dann bekommen. Da kann ich dir ganz viel beibringen. <lacht> ja, wie du, also du wie mein Geld, Geld ausgeben ausgeben <lacht> <lacht> Nee, also A pleite und B mein, mein größter Traum seitdem ich mit der Fotografie angefangen habe, ist oder mit der Filme, ich, ich komme ja eigentlich aus dem filmerischen. Ja, ja also, ich auch. Also ich ich dich halt viel mehr mit Video. Ja, ja, mit Video, ja. Ähm aber hast du das, hast du dir das von Paul Rippke abgeguckt? War das nicht Paul Rippke, der gesagt hat so, du sollst am Ende des Jahres äh, alles was du ne, verdient hast. Nee, der sagt, Jahr, ja, ja, aber das ist Was hat er gesagt? Das lebe ich ja trotzdem. Also dass keine du, Ahnung. Also, dass du am Ende des Jahres deine ganze Kohle, die du fürs Jahr, fürs Jahr verdient hast, das du ausgibst, ausgeben haben, weil du kannst eh nichts mitnehmen und ja. gönn dir einfach Ja, ja also, ich ja, mache das halt genieße von Wochen Wochen Ja, ich habe das lieber. jetzt nicht von Paul Rippke abgeguckt, sondern das hat mir mein Vater gesagt. Okay. Schon vor Jahren. Der der hat, der hat gesagt, ich weiß drauf. So, weil mein Vater war sehr wohlhabend und der hat, aus ist auch egal, ich will es jetzt gar nicht Auch eigene ist. Folge, auf jeden ja, Fall. Wie, also, wie ja. man über Geld denkt. Also ja, da ja. genau. Also, das Ding ist, wie gesagt, ich sehe mich in zwölf Jahren pleite, aber glücklich, ja. erfüllt, hoffentlich habe ich bis dahin meinen Traum erfüllt und kann, wie du es auch angeschnitten hast oder erwähnt hast, Stefan, kann von der Fotografie auf künstlerische Art und Weise leben, das heißt in Sach also ne, dass, dass meine Fotos mehr sind als Fotos in einem Instagram Feed. Mhm. Ähm, boah, warte mal, da bin ich 42. Ach, sorry, ganz ja. Video siehst du gar nicht da, Weil, also ich sehe dich. Ja, warte, jetzt kommt der Punkt. Ah, okay, und jetzt okay. kommt mein größt, warum ich überhaupt mit dieser ganzen Sache angefangen habe, ist, ich wollte schon immer Dokumentarfilmer werden. Mhm. Und ich hoffe, dass ich in zwölf Jahren Dokumentarfilmer bin. Geil. Und dass ich Dokumentationen gedreht habe, die geil sind. Ja, <lacht> wo, wo, ja nee, aber es kann sich anders umschreiben. So. Oder, Oder die Leute mehr denken. Ja, ich weiß gar nicht. Sein. Also, ich finde, es gibt schon genügend Leute, die Dokumentationen nutzen, um andere Menschen zum Denken anzuregen. Ja. Vielleicht kommt auch irgendwann mal eine Doku, die ich hoffen. vielleicht habe ich aber auch in zwölf Jahren noch erst meine erste veröffentliche erst meine erste oder den ersten vlog <lacht> oder meinen ersten <lacht> vlog, ja aber ich, ich, ich zeige euch auch immer wieder meine vlogs die sollen ja, ich versuche die immer so ein bisschen dokumentarisch zu machen mhm. ne? und ich, ich würde auf jeden Fall gerne Dokumentarfilmer werden ähm, ich habe auch super viele Ideen wie ich das beispielsweise in meinen in meinen YouTube-Kanal einfließen lassen möchte weswegen mhm. ich ja beispielsweise jetzt auch so ein bisschen ein Problem habe, mein Material zu filmen, weil ich damit nichts dokumentiere, sondern ja, ich naja, kann halt also durch ist schon eine Dokumentation. Natürlich ist Sobald es eine Dokumentation. du das festhält, was was ja, ja. du erlebt hast, dokumentierst du. Also, so ja, voll. Ich. aber ich weiß, was du meinst, dass du nicht nur dein eigenes Leben denkst genau. mal, sondern dass ja. du andere Welt, andere Kulturen, genau, andere Kulturen sehen. so. Ne? Also ich hatte ja beispielsweise unfassbar viel Bock, ja. auf eine Reise zu gehen und darüber eine Dokumentation zu machen. Ja. Und äh, ich hatte auch die Idee, diesen Dokumentationsfilm. Ähm, also sagen wir mal so, das Konzept ist sehr ähnlich wie ein Film, der jetzt halt auf Netflix erschienen ist von anderen zwei Deutschen. Mhm. Ne Sag doch, ja, wie heißt der Die heißt der Expedition Happiness. Ach so. Okay. Ja, aber ich bin ganz ehrlich, genau so soll es nicht werden. Ja, okay. ja? weil wenn ich, ich bin ja in einem Land ich darf meine Meinung frei äußern ja, klar. der Film ist scheiße okay das ja, ist so, keine Dokumentation ich habe mich hab ja gefragt und äh, ja. habe ihn selber noch nicht gesehen und genau ja. also ich finde ihn persönlich scheiße mhm. ich finde der hat keinen Mehrwert der hat kein Herzblut oder sonst auch irgendwas es ist einfach nur zwei Stereotypen ja. Instagram Stereotypen die sich eingebildet haben dass sie unglücklich sind ja. Ja. so ne und ich musste beispielsweise ich hatte auch so eine Phase beruflich gesehen wo ich ich komme ja eigentlich gar nicht aus der Fotografie oder Film hauptsächlich mhm. sondern aus der Musikindustrie wo ich, ja, ich merke halt einfach, dass ich mich so, ich sehe mich auf jeden Fall in zwölf Jahren da, wo ich gerade so erwähnt habe. Ich will jetzt ja, nämlich nicht weiter ausschweifen, Alles weil... Gut. Wie gesagt, wir haben dran. auf jeden Fall jetzt, denke ich mal, noch ein paar Themen gefunden, ja. die wir direkt mal runterschreiben sollten. Und, äh ich weiß nicht, wie oft wir uns halt treffen. Ja, aber, ja, aber nächstes Mal, ehrlich, wenn, du, also, wenn du zu uns runterkommst, dann genau, du genau, sagst das mal machen die wir noch Folgen mal, mal das, und Ich finde, es muss auch nicht zu so dritt sein. Weil wenn zwei sich sehen können, ja, ja, oder wenn wir jetzt auch mal ein Thema finden, Stefan, wir wollen. Ich ja. das ist aber eine geile Runde. Also Auf jeden ja. Fall. Aber Vielleicht machen wir sogar daraus ein komplett eigenständiges äh, Podcast und nennst gar nicht, äh, wie, heißt, wie heißt das nochmal, Hal Hallo Halbwissen? Wie, mein wie meinst du das jetzt, jetzt nochmal als eigenständiges? Ja, dann macht man, macht man daraus ein wirkliches, dieses Trio. Ach so, nochmal ja. separat quasi. Ja, genau. Ja. Richtig. Ja, wie auch immer. Weil, also meine Idee von Hallo-Halbwissen war tatsächlich, ja. dass ich immer wieder wiederkehrende Menschen im Podcast habe. Okay. Aber manchmal trotzdem vier. neue Gäste ab und zu mal, oder? Nee, so, die Gäste sind immer die immer wieder kerne. Also beispielsweise diese Runde sind immer wieder kerne ja. Leute. Dann hätte ich einen Gast aus der Musikindustrie, der immer wieder, immer, äh, immer wieder kommt. Okay. Dann habe ich einen Kumpel, der arbeitet in der Politik. Okay beim Verteidigungsministerium. Okay. Den wollte ich beispielsweise auch mal einladen, ja. ohne dass man... Aber den willst du jetzt zum Beispiel nicht jetzt in die Runde werfen? Nee, die kommt nicht, der kommt nicht in die Runde. Die Runde, wie jetzt, okay. die bleibt. Ja, so, cool, ne? okay. Aber ich weiß es noch nicht, was jetzt mit diesem Podcast passiert. Wir ja. wollten. Das ist ja sehr, eine sehr spontane Aufnahme. Auf weil so wie ich mich kenne, wird die nächsten vier Wochen eh nichts kommen und nee, das, das nächste Podcast ist, wenn wir wieder zu dritt Mann. sind. Mann. Ja? Ich werde nächste Woche loslegen, dann lade ich ein und dann... Warum? Ja, okay, also man nee, kann nee, jetzt ja trotzdem gut. was drehen. Weißt du was? Das Okay, nee, dann lass doch einfach sagen... Weil ich ich finde gefährliches Halbwissen passt nicht zu dem, was wir machen. Okay. Hallo Halbwissen heißt es so. Hallo Halbwissen heißt es. So. Scheiße. Gefährliches <lacht> Halbwissen hat, ist mir nämlich einer zuvor vorgekommen. Ich hatte die ganze Also eigentlich sollte das Pass auf. Erst sollte das Cosmocast heißen. Ja. Wegen meinem. Aber ich finde das, das sagt einem neuen Zuschauer nichts. nee Cosmocast erzählt einem und nichts. Der Titel alter finde ich geil. Muss ich ganz sagen. Okay, dann lassen wir den. Also ich fett, dann ja. lassen wir den und Hallo Halbwissen sind wir drei fertig. Ja finde ich nämlich auch geil ja. ich habe gar ich keinen hab Bock ich habe gar keinen Bock sowas zu organisieren ich will lieber dass es wie jetzt ist dass wir uns zusammensetzen rein. seit fünf Stunden davon reden dass wir einen Podcast aufnehmen <lacht> dann erst an deiner Homepage arbeiten Stefan ja, ja. und auf einmal sitzen wir hier was ja. also, wir wissen jetzt wie viel ist denn jetzt wir haben jetzt halb eins nachts ja. und wir sitzen bei gemütlichen nichts wir haben noch nicht mal Bier. Ja. Bier wollen wir noch so spät Ey, auf, also ich hätte, würde auch so ich würde auch, viel ich viel auch viel noch ein Bier nehmen weil ich muss morgen arbeiten an Karfreitag. Muss 4 Uhr nachmittags irgendwo hin. Ja, ja. Und dann muss ich, dann bin ich in, in einer Stadt gefangen, in einem Hotelzimmer und ja. muss am Samstagmorgen um 8 Uhr anfangen zu drehen. Äh, ich überlegen. würde jetzt gerne noch zum Abschluss ja. folgendes machen. Äh, jeder nennt seine zwei Lieblings-, also seine zwei aktuellen, aktuellen. Okay. ich habe gehofft, dass du es vergisst. Nee, <lacht> nee aktuell nee, nee, nee, Lieblings-Instagrammer. Und ich würde sagen, jeder holt ganz kurz mal sein Handy raus. Ich kann den Namen bis jetzt nicht aussprechen. Also okay. Soll ich anfangen? Können wir mal an, ich brauche einen Weil, ähm, also für mich ist ja Instagram irgendwie äh, sehr sperrt, er ist irgendwie zu einem wirklichen Tool in dem Sinne geworden, wie du es jetzt nutzt, Christian, also äh, in, in der Form kann ich es auch noch gar nicht nutzen, weil ich mir noch gar nicht diese äh, Reichweite und diese Community aufgebaut habe und ich ja. äh, habe zumindest mal angefangen da so äh, aufzuräumen und mir so... Aber können äh, wir drei machen? Äh, warte mal eine Sekunde. Entschuldigung. Das, dass auch einfach nur so äh, dieses Mischmasch, was ich vorher gepostet habe, äh, dem Ganzen mal irgendwie so mehr so einen einheitlichen Look zu geben, yeah, ja, so wie, ja. wir, wie wir angefangen yeah. haben in diesem Podcast. Aber einfach nur, dass man so sieht. Äh, jedes Bild ist irgendwo einständig, aber im Gesamten hast du irgendwo so, erkennst du so eine Handschrift. Ja, genau. Ne? Ja, ja. Äh, und äh, deswegen, ich poste da halt ab und zu mal oder versuche halt relativ öfter, jetzt öfter was da zu posten, ja. ähm, aber ich bin da, wenn man das so ausdrückt macht, nicht so in diesem Game drin, ja. wie jetzt du beispielsweise. Also ich mache jetzt ultra selten irgendwie eine Story überhaupt genau. mal. Ne? Und äh, deswegen habe ich da jetzt auch nicht wirklich feste, Instagrammer in dem Sinne, den ja. ich da so folge. Ähm, die eine Seite kann ich äh, ans Herz legen, weil mir die unheimlich gut gefällt. Ähm, das, die nennt sich Cinema Magic, glaube ich. Habe ich dir schon Handy, weil ich... Äh, Cinema.Magic, richtig? Genau, und ich finde die einfach ja. klasse, weil ähm, ja. da ist immer so ein bisschen so... Story wird noch dabei erzählt äh, und das sind halt äh, diese, diese... Dieser Feed besteht einfach aus... Ähm, so alten Fotos von Sets ja, oder so, äh, ja. alte Fotos von irgendwelchen äh, Backstage, also Backstage so Hollywood Stars und sowas. Ja. Aber es ist auch interessant. Also okay. wirklich. Also ja, macht raus, einfach raus, Spaß, raus. weil das irgendwie, finde ich, da, dieser Feed, der hat einfach für mich so einen Mehrwert, ja. ähm, weil der einfach so ein bisschen auch so ein Stück Zeitgeschichte darstellt. Ja, ja, ja. Ne, also ich finde ich find den cool. Das ja, ist meine, meine persönliche Meinung dazu. Ich, ich mag den. Dazu bekommen. Bitte? Ich wollte nicht unhöflich erscheinen. Ist alles, alles gut, aber das, das ist so die, die mir so in den letzten Wochen oder Monaten äh, so ins Auge gefallen ist und wo es einfach Spaß gemacht hat für mich, wo ich dann auch weiter runtergescrollt habe und habe alle so mal die Bilder auch einzeln durchgeguckt, auch weil die, die Stories, die da die? drunter äh, Cinema Magic. Punkt dazwischen. Cinema.magic. Ich will mal gerade mit reingucken. Fand ich cool. ah, Da ist es sogar schon. Also fand, fand, ich, fand ich echt klasse. Und äh, ansonsten, pff, ja. Ah, ja das nicht, ist was toll, sowas ist, so, ist richtig toll. Ich finde, ist saugeil, oder? Ja, es ist super. Also das ist so einer, du hast jetzt zwar so, oh, du kannst dafür gerne hell. drei machen, sorry, weil weiß, äh, mir sind keine cool. zwei eingefallen jetzt, aber dann darfst du gerne drei machen. Okay, ähm, ja, dann soll ich machen oder du, Christian? Ich kann gerne anfangen, aber ich sag nur einen, weil mir, ich hab... Wirklich ja, dann musst du vier, vier, vier machen. Nee, ja, ich jetzt. mach keine vier, <lacht> hab ich <jetzt> auch nicht. <lacht> oh, sorry. Um, nee, ich mach nur einen, weil ich habe auch, wie gesagt, sehr viele sehr viele Leute äh, in meinem Feed drin, die mir sehr gut gefallen vom Stil her, aber ich äh, habe jetzt einen, das ist der Remo Jacobs, der ist unter anderem auch Teil von German Romers. Ähm, ich finde, das ist einer, der sich irgendwie ziemlich von dem Rest noch absetzt, weil er sich halt nicht nur noch auf diese typischen Landschaftsbilder äh, fokussiert hat, sondern wirklich ähm, Wildlife mit in äh, seine Bilder mit aufnimmt und teilweise einfach unglaublich schöne... Ähm Wie heißt der? Kleinen Moment, sag ich gleich, der hat auf jeden Fall, wo war ich denn geblieben? Ach ja, ähm, also er nimmt auf jeden Fall unglaublich schöne Wildlife-Fotos auf von Tieren, äh, teilweise jetzt nicht unbedingt irgendwelche von irgendwelchen Löwen oder sonst irgendwas, sondern mhm. alles in sehr, sehr ähm, düsteren Ton, sag ich mal. Es sind sehr viele ja jetzt kleine Füchse und so weiter dabei, aber ich finde einfach insgesamt, wenn man einfach mal über sein Feed fliegt, ist das, gibt das so ein, ein krasses... Wie soll ich sagen, so, so, peaceful, so ein peaceful Gefühl, einfach, was du kriegst. Ähm, ja, ich finde ich einfach super geil. Äh, der ist, und der ist erst 20 Jahre alt. Das ist krass. Naja, also ah das ist heftig halt, Der halt heißt jünger, Living ne? It Rural. Ich, denk, ich sprich das bis heute falsch aus, weil ich keine Ahnung habe. Also es das heißt natürlich Living It. Alles zusammengeschrieben? Living. Living It. It. Rural. Also rural. Rural, ja, ich ja, habe. Rural, das S -S -S heißt you Genau. Boah. Und wenn jetzt mal oh ja, also okay, halt die die gerade also oh, ist ja fantastisch. Die Porträts der Tiere sind oh. irgendwie voll fett, Mann. Oh Scheiße. Ich muss ihm Folgen. 20 Jahre, also siehst man also es, du findest eben haben wir sehr viel finde ich äh, nicht abgelästert, aber uns beschwert über ja, ja, genau. äh, den Nachwuchs, aber ich finde es gibt so viele talentierte Ach, junge so. Leute, die jetzt kommen, die wirklich was drauf haben, muss man auch einfach sagen. Ja. Also, ja, aber wie gesagt, erst also seine Motive sind der absolute Wahnsinn. Ja. Ähm, für mich sieht es aber wieder danach aus, als wäre es halt alles mit einem selben Preset bearbeitet. Ja, wie gesagt. Das Na, ist aber das ist halt das, was ankommt. Ich kann nichts Sachen ändern. Ja. No? Okay, äh, dann. Ähm jetzt bist du mir, jetzt kannst du. <lacht> nee, ich hab, ich hab eigentlich. Sagen wir mal so, also einer meiner Lieblings-Instagrammer aktuell ist ein, den ich dir gestern empfohlen habe. Mhm. Oder vorgestern. Der nennt sich Zach Kravitz. Ja, genau. Ja. Und was mir bei dem gefällt ist. Dass er jedes Foto individuell bearbeitet mhm. und ein furchtbar interessantes Auge hat. Ja, der hat ein und auch ein sehr vielseitiges Auge. Der mhm. hat ein Auge für Architektur, der hat ein Auge für Porträt, ja, der hat ein Auge für Landschaftsfotografie. Was, was ja auch in der heutigen Zeit irgendwie irgendwie versucht, sich ja jeder in so eine Nische reinzudrücken. Mhm. Der eine will nur Porträts machen, der andere will nur Architektur machen, ja. der andere will nur Landschaft. War, glaub, war ich glaube ich schon, ne? aber Landschaft oder was weiß ich oder eine andere. Zum Beispiel, oder, ne? die machen nur Aktfotografie. Ja. Du bist doch viel mehr als nur ein Aktfotografie. Ich natürlich, bin halt immer noch ein Fan der Spezialisierung auf Natürlich, eine Sache ja, ja, und, natürlich, äh, absolut. Ne? Aber das ist halt Ich weiß es soweit weit. Also voll, viele ne? Kreative können sich wahrscheinlich so nicht ganz ausleben. Genau. Und da, also da zähle ich dich auf jeden Fall dazu, weil du halt auch, äh, denke ich, sehr vielschichtig im Kopf bist. Halt. Ja. Und äh, gerne einfach andere Sachen machen willst. Das habe ja. ich zum Beispiel im Videobereich. Da bin ich teilweise so unzufrieden mit das, was ich mir immer selbst vorlebe und so. Und, und deswegen bin ich, verstehe ich das voll und ganz, aber andererseits mag ich es halt auch, wenn Leute sich eine Sache raussuchen und diese Sache besser machen oder mhm. perfekt und nicht perfekt, aber sehr gut machen, anstatt fünf Dinge so halb, so lala, weißt du? Ja. Äh, dieser Zack Rabbit ist übrigens auch auf YouTube unterwegs. Ja. Äh, macht geiles. Macht, ähm. hat, hat ein unfassbares Gespür für Musik. Und was mir bei ihm gefallen, seine Vlogs sind dokumentarisch. Mhm. Die sind nicht irgendwie dieser Einheitsbrei, jeder versucht Casey Neistat zu biten ne, oder was weiß ich. Also, das ist ja der Inbegriff ja, von einem Vlog, ja, Vlog so eine würde ich jetzt Zoom mal sagen. Transition. Ja, oder ja, ja, jede, ja, überall, genau, überall sind irgendwelche Zoom-Transition und Swipe-Transitions und was weiß ich ja. drin. Der hat einen unfassbar tollen Stil auf YouTube. Und, und ähm, dann habe ich noch einen Kumpel, was mir bei dem gefällt. Der hat einen sehr komplizierten Namen muss ich mir selber gerade gucken, der heißt Abram, also A-B-R-A-M-S-J-E, das ist ein Kumpel für mir, der heißt Jesse, ist selber Fotograf, ist ein Fuji-Fotograf und er ist für mich einer der, also aus meinem Freundeskreis, einer der besten Street-Fotografen, die ich kenne, so, weil er hat Eier, das ist ja das Wichtigste als street mhm. er geht eiskalt zu Menschen hin und sagt, ey, darf ich dich fotografieren? Krass. So, Krass, weißt du? Ich, ich meine... Nee, also, warte mal, ich gebe dir mal ganz kurz nur mein Handy, dann kannst du einmal... Ich oder, bin ja schon... Ach du drauf? bist gerade ja. drauf? Ja. Abramsee oder sowas, ne? Ja. Wohnt der in... Äh, der in wohnt Vietnam? in Berlin. Was? Der wohnt in Berlin. Aber er war in Vietnam jetzt? Der ist ständig in Asien. Ah, okay. Unterwegs am Reisen. Ja, ja. Ist so das natürlich Freude. auch ein geiler für Sweden? Ja, Europa, natürlich. Ne? Also, so, ich weiß nicht wie er es macht. Der, der, der, der war auch mal in Indien. Unten kommen die Bilder aus Indien und sowas. Ja. Unglaublich, ähm, Ja. Also, keine Ahnung, der hat ein, also ich finde, er hat ein unfassbares Auge. Oh, der hat letztens sein erstes Drohnenbild äh, gepostet, sehe ich gerade. also ich sich nämlich die Mavic Air, glaube ich, gekauft. <lacht> ja, und äh, was mir bei ihm gefällt, teilweise erzählt er auch eine richtig schöne Geschichte darunter. Ne? Zum Beispiel hier, äh, dass er eine Frau kennengelernt hat, aus einem veganen oder vegetarischen Restaurant. Und das ist die Besitzerin. Auf jeden Fall ein sehr toller Fotograf. Mhm. Ähm, ähm, benutzt, glaube ich, aber auch immer wieder sein eigenes äh, Preset, für, aber in, in, hier finde ich es gar nicht so schlimm. Sieht trotzdem alles sehr individuell aus. Und ähm, jetzt irgendwas auch. Es ist eigentlich gar nicht so fotografisch, aber welches Profil ich bis zum. Das habe ich erst auch vor der Woche entdeckt. Und das habe ich bis zum ersten Foto runter angeguckt. Okay. okay. Und das ist Filmtourismus. Das ist eine Frau, die heißt an, äh, Andrea David. Die ja. ist eine Bloggerin. Und die fährt an. Spots von wo Filme gedreht werden, Ach, aber was sie so geil macht ist, sie druckt Szenen aus dem Bild äh, aus dem Film aus und hält das ausgedruckte Foto so auf ihr, auf ihr Foto. Das ist sehr kompliziert gerade zu erklären, inception-mäßig, dass es ein und dasselbe Bild ergibt. Das, ja. War das jetzt gut erklärt? Ich weiß es nicht. Das, ist, super. das ist ja gut einfügt. Ja. Ja ein die macht das auch. halt so gut, ich, ich weiß es nicht. Also ich habe es bis zum ersten Bild runter angeguckt. Weil ich einfach sowas, das ist für mich unglaublich kreativ. Ja. so Also kreativ, einzigartig. Finde ich super. Ich habe so ein Profil noch nie gesehen auf Instagram. Ja. Finde ich jetzt persönlich. Ne? Es steckt halt verdammt viel Arbeit dahinter. Unfassbar. Also, und, ich denke und mal, viel? dass äh, entweder hat sie halt durch ihre Sache, die sie gemacht hat, äh, auf jeden Fall ein gutes Einkommen oder sie hatte schon Kohle, um halt wirklich ja, ja. Äh, sowas Fulltime zu machen. Ähm, aber sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Wobei ich sagen muss, mich wundert das jetzt, dass, ähm, da du eben noch gesagt hast, dich stört es, alles in einem Feed gleich ist. Ja. Hier ja. hast du ja quasi eine Idee, die immer dieselbe ist, weißt du? Ja, das, ist, die Idee, das, so aber es ist, das ist ja Idee, ja äh, aber die Motive sind nicht so ja, gut, identisch. Ja die Motive sind geil. Na, also mir ging es ja auch um diese Motive, ja. dass diese Motive einfach... Und okay. das ist zum Beispiel eine Idee, die einen roten Faden hat. Ja. Es ist alles dasselbe, aber es ist alles trotzdem einzigartig. Ja. Klar, die könnte gut jetzt kopiert werden von jemandem, der die zeigt. Genau, richtig. Und, äh, Absolut. Keine Bock dazu hat, ne? Ja, selbst ich hatte überlegt, die zu kopieren. Nee, Quatsch. Nee, aber, ähm, ne, und, und ich finde, du lernst auch dadurch sehr viel über Film Ich wusste ja. beispielsweise nicht, ich habe letztens noch den Film Noah gesehen mit Russell Crowe, einfach bei einer Bahnfahrt, das war bei Amazon Prime, ja. und ich wusste gar nicht, oder ich wusste gar nicht, dass das auf Island gedreht wurde. Und jetzt sehe ich hier gerade, original, während wir durchscrollen, das wurde in Island gedreht. Das ist ein interessanter Film, aber ein bisschen zu Hollywood-mäßig, okay. also ich finde die Bibel eine sehr interessante Geschichte, aber das wird so hallo ja, cool. Ne, aber auf jeden Fall sehr interessant, ich würde hiermit auch unsere erste Folge Hallo Halbwissen abschließen. Ja, meine Hände schwitzen von dem, ich habe das Zoom jetzt seit seitdem wir angefangen haben in der Hand. In der Hand. Ich ja. Also wenn man das hier sehen könnte. Ich denke wir machen auch gleich nochmal einen kurzen ich mache mal eins. Ja, Wir müssen gleich noch ein Am Foto machen. Irgendwas. Hier, äh, aber wo, wo veröffentlichen Video. wir das, dass die Leute das sehen können? Wollen wir ein Hallo Halbwissen Nee, jetzt mit die Webseite, oder? Nein, bist du blöd? Nee, aber wie es denn, wenn wir das erstmal, bevor wir es irgendwo posten, äh, mal in einen kleinen Kreis, äh, in unserem Freundeskreis einfach mal teilen? Und dann könnt ihr sagen, cool oder Jungs, lass nee. das ist besser. Nee, nee würde ich nicht machen. Ich rollen, nee, wir hauen ja, das jetzt ja, einfach ja. raus. Das ist ja, genau das ist mein Problem, jetzt, dass ich es wieder zu sehr durchdenke. Ja. Und jetzt habe ich ja, einmal dann die dann Eier irgendwas die, raus, dann dann raus Die Manieren raushauen. gibt es hier ja, nicht. <lacht> die Manieren gibt es <lacht> nicht. Wird ja auch nee. nichts geschnitten, ne? Ja, genau. So, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Alle miteinander. Cool, auf jeden Fall. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt es ist habe ich eine Spaß. sehr gute Runde. Wir bleiben, Es bleibt genauso, wie es ist. Und das nächste Mal, wenn wir uns. Boah, Alter, stellt euch mal vor, wenn wir irgendwann zusammen äh, im Camper in Skandinavien sind und ja. da einen Podcast aufnehmen. Auf jeden Fall. geil. Das wird so geil. Und gerade mit diesen Zoom-Dingern. Also keine stopp. zoom das musst du Nicht Nicht. So ich weiß nicht, ich darf nicht so viel Werbung machen. Du musst Wobei? auf jeden Fall... Äh, hier wir müssen es an Zoom schicken. Nee, ich meine, du musst auf jeden Fall, egal wo du es veröffentlicht, musst du es wieder kennzeichnen. Also wir haben jetzt wahrscheinlich ungefähr zehn Namen genannt. Ja, wir haben so. zehn Namen. So ich mache am, am Anfang mache ich so einen Einblender, dass es alles nicht gesponsert das ist. Alles, ist und ich das muss so das so krass Ja, ich will es einfach machen. Ich habe keinen Bock, dass ich äh, am Ende äh, irgendwie. Lass uns eine da eine neue Folge drüber aufregen. Da habe hab ich nämlich richtig also, Okay, okay. okay. okay. Jungen. Also die schreib, Zähne. wisst ihr, was wir machen? Du kannst leider nicht mitmachen, Stefan, aber du kannst. Ah nee, fuck, du hast auch kein iPhone mehr. Nee. Ich würde halt eine Notiz eröffnen, die wir uns gegenseitig teilen. Ja, dafür gibt's. Da macht doch Max Also diese Google-Notizen da. Okay, Google Notizen, glaube, hammer. Damit geht Und das rein. da machen wir unsere Folgenideen rein. Einfach eine Auflistung von ja, Ideen. Also. Egal, das ist jetzt okay. so viel Konzeption. Vielen Dank fürs Reinhören. Das war Hallo Halbwissen Teil 1. Bis zum nächsten Mal auf Wiederhören. Tschüss. Jo, gute Nacht. Tschau.